Vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch für die Einführung. Ähm, dann auch mal herzlich willkommen von mir an, all, an alle, die jetzt zugucken und zuhören äh, zu dieser Diskussion. Äh, wir sind im Gut Reichenau und äh, was Orte wie diese äh, zu tun haben mit der Verkehrswende, werden wir vielleicht auch nochmal diskutieren. Ähm, zunächst möchte ich aber gerne nochmal auf den Titel blicken. Äh, Spurwechsel, wie die Mobilitätswende auf dem Land gelingt. Ähm, da werden ja zwei Begriffe zusammengeführt, die oft äh, gar nicht zusammen gedacht werden. Also äh, wenn wir über Mobilitätswende oder Verkehrswende sprechen, dann geht es oft um die Stadt. Dann geht es darum, dass irgendwie äh, die Friedrichstraße äh, zur Fußgängerzone wird oder der Bergmannkiez äh, nochmal wieder neu gestaltet wird. Äh, aber wenn man mehr darüber nachdenkt, dann wird eigentlich deutlich, dass die Verkehrswende vor allem auf dem Land eigentlich gelingt. Denn in der Stadt kann man ja schon ohne Auto, äh, ist man gut mobil und auf dem Land eben nicht. Und äh, Einpendler vom Land sind auch Teil des Verkehrsproblems der Stadt. Also da gibt es ja einen klaren Zusammenhang auch. Äh, deshalb habe ich mich sehr gefreut äh, heute auf die Diskussion und äh, möchte Ihnen jetzt erstmal die Gäste vorstellen. Ähm, äh, und zwar sitzt zu meiner Linken Bastian Kettner. Bastian Kettner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Ingrid Remmers, der verkehrspolitischen Sprecherin der Linken im Bundestag. Ähm, er ist auch Co-Autor der Broschüre Nachhaltig mobil für gute Lebensqualität auf dem Land. Das klingt jetzt erstmal bescheiden, aber ich hatte beim Lesen das Gefühl, es ist schon so eine Art Anleitung für die Verkehrswende auf dem Land. So also, ähm, ist es mit einem großen Anspruch formuliert. Er hat in Marburg und Erfurt studiert und ist, in Marburg war es Politikwissenschaft und in Erfurt dann Stadt- und Raumplanung, ist also ausgebildeter Stadt- und Raumplaner. Und das fand ich besonders spannend, nicht nur war er sozusagen im Stura aktiv, das muss ich wahrscheinlich jetzt hier den Brandenburger nicht erklären, aber vielleicht für Westdeutsche, die zuschauen, das ist sowas wie der Ostdeutsche Aster und zwar als Rat organisiert, aber auf jeden Fall dort war er verkehrspolitischer Sprecher, wenn man das so formulieren darf. Ist das so korrekt? Verkehrsreferent bzw. Mobilitätsreferent. Okay, sehr gut. Und er hat in dieser Funktion auch ein eigenes Fahrradleifersystem aufgebaut. Das heißt, Sie haben auch Erfahrung mit neuen Verkehrsangeboten und wie man das umsetzt. Ja, herzlich willkommen und vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Dann zu meiner Rechten sitzt Karl Weismuth. Entschuldigung, ich falsch, äh, auf, falsch ausgesprochen. Er ist äh, Infrastrukturexperte und Ingenieur, oder er ist Ingenieur und äh, hat ein eigenes Ingenieurbüro. Äh, ist darüber hinaus aber auch, äh, ich sag mal, gesellschaftspolitisch aktiv äh, und mischt sich in verkehrspolitische Debatten ein. Und zwar ist er Mitbegründer von Gemeingut in äh, Bürgerinnenhand. Äh, und äh, auch heute noch Vorstand, ähm, das ist äh, ein Bündnis, was sich äh, einsetzt äh, für Infrastruktur in BürgerInnenhand, würde ich jetzt mal so äh, einfach übersetzen. Und er ist auch an, äh, aktiv beim äh, Bündnis äh, Bahn für Alle, äh, das äh, die partielle Privatisierung der Deutschen Bahn kritisiert und sich für eine andere, ja, ja, für eine andere Verkehrspolitik einsetzt an der Stelle. Ähm, zudem ist er Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von äh, ATTAC und äh, sie schreiben auch sehr viel äh, und haben zusammen mit Winfried äh, Wolf äh, das, äh, das Buch geschrieben. Äh, Moment, jetzt ja, ich, äh, Verkehrswende ein Manifest. Es liegt auch dort. Manchmal die Zahlen noch nachschlagen. <lacht> ja, ich hätte mir einen Witz dazu überlegt, nämlich das Manifest ja doch ein äh, wuchtiger Begriff ist, wenn ich das Gefühl habe, dass alle, die sich für die Verkehrswende einsetzen, doch auch ähm, das mit einem Bekenntnis verbinden. Äh, da können wir vielleicht nachher noch mal darüber sprechen, äh, warum das so ist. Sehr gerne. So, dann zu meiner Linken sitzt Eleonore, äh, Eleo Eleonore Hamel. Äh, Sie nennen sich Urban Designerin, auch das ist ein spannender Begriff, vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf. Und Sie sind Mitbegründerin des Denk- und Designbüro, Designbüros Studio Amore. Und Ihr Arbeitsfeld liegt an der Schnittstelle räumlicher und gesellschaftlicher Transformation Und dabei gucken Sie ganz besonders auch aufs Land. Sie sind nämlich auch Co-Autorin des Buches Ver Ländliche Verheißung, Lebens- und Arbeitsprojekte rund um Berlin. Ähm, und äh, wie ich eben im Vorgespräch erfahren habe, äh, auch selber auf dem Sprung nach Brandenburg, sage ich jetzt mal. Ähm, außerdem äh, forschen sie beim Thünen-Institut für Regionalentwicklung über die Entwicklung ländlicher Räume und ich glaube, damit zusammenhängt auch das Bürgerwissenschaftsprojekt Landinventur. Ähm, auch das sehr spannend, weil es sozusagen äh, ja, wie der Name schon sagt, erfassen will, welche Institutionen, zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, welche Infrastruktur es im Land überhaupt, äh, auf dem Land überhaupt gibt. Ich glaube vor allem in Brandenburg am Mittelmeer oder? Genau. Und ähm, damit setzt es natürlich auch einen gewissen Kontrapunkt gegen das Klischee vom verlassenen Land, wo nichts mehr ist, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann haben wir die Runde noch ein bisschen erweitert, äh, ganz links und ganz rechts im Stuhlkreis sitzen jetzt noch zwei Mitdiskutanten. Jetzt muss ich einmal blättern. Genau, da haben wir einerseits Julia Paas. Sie haben ein Mitfahrprojekt gegründet, und zwar die Pampa Mitfahr-App. Oder mitgegründet, Wäre das korrekt formuliert? Ja, ich, hab's, also ich war beteiligt im Gründungsprozess, war aber nicht Gründer. Okay, ja wunderbar. Und äh, zu meiner Linken äh, sitzt äh, Thomas Winkelkotter, auch Sie haben, mit, äh, Sie haben ein neues äh, Mobilitätsangebot mitgeschaffen und da werden wir dann gleich nochmal darüber sprechen, was genau das ist und wie genau das ablief, äh, welche Probleme es vielleicht auch gab, etc. Äh, ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, äh, Inventur ist immer ein schönes Stichwort. Äh, Stichwort äh, wie ist die Inventur hier? Damit fangen wir an. Äh, ich wollte Sie mal fragen. Wie zufrieden sind die BürgerInnen äh, mit äh, Mobilität auf dem Land? Da muss ich vielleicht erst noch mal ein bisschen ausholen und ganz kurz erzählen, worum es uns bei dem mm -hmm. Projekt eigentlich yeah. geht. Weil ähm, Genau diese ähm es ist keine Bürgerbefragung in dem Sinne mhm, zu sagen, mhm. wie so eine politische Umfrage. Wie zufrieden sind Sie mit? Yeah. Sondern ähm, wir haben das Projekt gemeinsam mit den Leuten ähm, auf den Dörfern entwickelt und eben auch die Themen und Fragestellungen entwickelt. Mhm. Uns ging es darum, ähm, zu erfassen, was macht eigentlich das Dorf äh, heutzutage noch aus? Was gibt es da eigentlich noch? Mhm. Äh, und wirklich auch das Dorf selbst zu schauen. Also weil gerade heute werden die Gemeinden, die Landkreise immer größer und da werden die Statistiken erhoben. Mhm. Aber die liefern eigentlich ähm, ja, ein sehr unscharfes Bild, weil sie eben einerseits viel größere Räume erfassen, weil sie vieles nicht erfassen, zum Beispiel wo die Leute gemeldet sind. Also oder nur wo die Leute gemeldet sind, aber nicht wo sie auch leben. Und gerade hier im Umfeld von Berlin oder in so Projekten wie hier in Reichenau, merkt man ganz schnell, die, die Leute sind zwar in Berlin vielleicht noch gemeldet, aber leben genauso schon hier draußen mhm. oder teilen sich da rein. Also es gibt ähm, ein viel differenzierteres ähm, Bild, was wir versuchen zu erfassen. Und ähm, ja bei den Themen, die wir eben gemeinsam mit den Leuten überlegt haben, was braucht es, um so um ein Dorf zu beschreiben, da kam eben auf, so, wer, wer lebt da eigentlich. Ähm, wie wird da gewirtschaftet? Also, was für Betriebe, was für Firmen gibt es eigentlich vor Ort. Was wird angebaut? Also die Bedeutung von auch Garten mhm. und dem selber machen, was ja eben auch das ist, was das Leben auf dem Dorf mit zum großen Teil ausmacht, und Engagement. Und was eben nicht dabei war, ist das Thema Mobilität. Weil okay. wir eigentlich gemerkt haben oder die Leute auch uns sehr schnell gespiegelt haben, dass dass Mobilität eigentlich nicht als ein Problem wahrnehmen. Mhm. Ähm, was natürlich erstmal irgendwie daherkommt, ist, glaube ich, der größte Teil der Menschen hat ein Auto, mhm. fährt hier rum und äh, dieses individuelle System, das ist natürlich, also das funktioniert jetzt erstmal so an sich. Mhm. Äh, man kommt gut von A nach B, klar, es bleiben junge Alte außen vor, wie Sie auch schon gesagt haben. Und wenn man eben auf Klima und Ressourcen guckt, ist das sicher nochmal ein anderer Blickwinkel, mhm. aber mhm. sozusagen. Von vielen, die wirklich auf dem Dorf leben, ist es erstmal kein, kein Problem, kein Leidensdruck, so haben wir wahrgenommen. Was wären denn die klassischen Wege, die Leute zurücklegen? Na, ich glaube, das sind tatsächlich diese Alltagswege natürlich zur Arbeit, zur mhm. Schule. Das ist vielleicht auch tatsächlich eine interessante Zahl. Also wir haben gefragt, wann sind die Leute eigentlich im Dorf? Mhm. Und also von den Dörfern, die wir in Brandenburg haben, das sind ja nicht so viele, sind es eigentlich fast 60 Prozent der Leute, die nur abends da sind. Mhm. Ähm, mit, oder im Schnitt von den ungefähr 170 Dörfern, die insgesamt auch nicht in über erfasst sind, ähm, sind es immer noch die Hälfte, die eigentlich tatsächlich auspendeln jeden Tag, um arbeiten zu gehen. Was heißt Auspendeln? Ist es dann ins Nachbardorf oder sind es längere Strecken? Das ist unterschiedlich. Mhm. Meistens wahrscheinlich natürlich eher die nächste mhm. Kleinstadt, größere Stadt. Mhm. Ich glaube, hier so, so nah dran an Berlin ist immer auch nochmal mal irgendwie ein Sonderfall. Also mhm. ich glaube, diese Verbindung zu so einer Großstadt, die dann so nah ist, prägt dann doch auch noch mehr irgendwie das Umland. Mhm. Und ja, der Teil, die wirklich sozusagen mehr oder weniger auf dem Dorf bleiben, vor Ort arbeiten, sich jetzt vielleicht mal zu einem Besuch oder irgendwie zur Kita ins Nachbardorf bewegen, ist eher ein geringerer Teil. Also das sind eigentlich mhm. nur so 30, knapp 40 Prozent im Schnitt oder sowas. Mhm. Mhm. Jetzt haben wir gehört, so richtig ein Problem haben die Leute auf den ersten Blick nicht. Sie haben aber trotzdem beide auch versucht, Alternativen zu schaffen. Vielleicht, äh, woher kam da die Motivation, äh, eine Alternative jenseits des eigenen Autos zu schaffen? Also ich würde erst mal fragen, äh, wen habt ihr gefragt? Also wer, wer, wer antwortet, wir haben kein Problem mit der Mobilität? Das sind ganz, äh, ganz unterschiedliche Leute. Also ich glaube, wir haben, es sind im Schnitt, glaube ich, eher die Leute, die einfach so auf dem Dorf leben. Jetzt nicht so die, der klassische Berliner, der da in seinem Projekt gerade rausgekommen ist und vielleicht dieses urbane Gefühl von ich will kein Auto haben. Und ich finde äh, es auch, es so, entspricht nicht diesem Mindset. Die sind es vielleicht eher nicht, sondern tatsächlich äh, der große Teil der Landbevölkerung. <lacht> Und also, dann eher so die, die, die da doch eher, also die in Arbeit sind, die äh, über Autos verfügen. Mhm. Also ich würde, das äh, kann es nicht so sagen. Also das, das Problem der Mobilität ist hier im Dorf allgemein bekannt. Also mhm. auch, also alle müssen zwei Autos haben, da ist niemand glücklich drüber. Also ich würde es so nicht teilen, diese, mhm. diese Erhebung, die jetzt äh, euer Verein da gemacht hat. Und, und würde schon sagen, dass es eben also ähm, nicht nur aus einem eigenen Leidensdruck, sondern schon auch aus einer aus einer Erfahrung, aus dem, was, äh, was ich im Dorf gespiegelt bekommen habe, ähm, bin ich da zu der Idee gekommen, das, das ähm, selbstverantwortlich zu organisieren. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt das noch nochmal ausführen soll also was, was Sehr gerne, was ja. Habe, um, mhm. zu machen. Und zwar ging es darum, ähm, also es ist eine Idee, die ich schon, schon lange Zeit mir im Kopf rumschwirrte, eigentlich schon nachdem die Bahnstrecke hier stillgelegt worden ist, vor über 22, vor über 20 Jahren. Also genau genommen 22 Jahren. Ähm, dass das absurd ist, dass eben dann jetzt der Hohl und Bringeverkehr zur nächsten S-Bahn-Station, die 50 Kilometer ihr liegt, oft parallel läuft, mhm. dass man dann an der S-Bahn-Station plötzlich zwei, drei andere auch noch trifft. Also es war sozusagen dann mein Erlebnis, oder wenn man sich da trifft, ach du holst auch jemand ab, und ja oder ich bringe gerade jemanden und so, das ist nicht organisiert, also es ist überhaupt kein Grad der Organisierung gab. Und das ähm, dann meine Erfahrung, dass beim Trampen, also die ich dann, ich habe dann einfach gesagt, ich trempe jetzt nur noch, ich lasse mich nicht mehr abholen, mhm. dass mich immer wieder Leute aus dem Dorf mitgenommen haben, die mich mittlerweile kennengelernt haben durch meine Aktivitäten, die wir hier im Dorf entwickelt haben und dann immer als erstes, was sie gesagt haben, äh, ich nehme dich jetzt nur mit, weil ich dich kenne, ansonsten nehme ich keine äh, Leute mit, die am Straßenrand stehen. Und ja. man muss darüber, Man muss also sozusagen was schaffen, was eine ähm, was so eine, so eine, so eine Identitätserklärung äh, bringt, also sozusagen so, ein, so eine Art äh, Ausweis oder man muss sich irgendwie kennen, erkennen mhm. und so. Und dann habe ich halt diese Geschichte, äh, äh, Trempen 2.0 haben es manche genannt, also dass man sich über so einen Ausweis gegenseitig die Identität preisgibt, um so sozusagen ähm, sich zu erkennen zu geben. Also ich bin jetzt nicht jemand, der dich gleich ausrauben wird, will ja fast jeder Treffer das mal so finden, sondern ich will mhm. eigentlich nur mitgenommen werden. Mhm. Das war das Angebot, was dann über die Robert-Bosch-Stiftung im Jahr 2013 auch gefördert wurde. Das Angebot habe ich dann entwickelt. Welches Angebot? Ähm, mobil, also aus, dem, aus diesem Kürzel hier, MOL, mhm. Mobil, äh, war dann relativ einfach. Also das Angebot war dann einfach, sich auszuweisen gegenseitig, äh, mit, einer, mit einer Plakette am Straßenrand zu stehen und sich zu erkennen, um dann diesen Autoverkehr, der sowieso stattfindet, in, also um die Verkehre zu bündeln, mhm. durchs Rempen. Das ist ein prima Angebot gewesen, ist aber nicht angenommen worden. Okay. Also und die, die große Angst war, also was, was die große Erkenntnis, die ich, auf die ich vorher niemals gekommen wäre, war, dass ähm, sich fast niemand traut, sich an Straßen anzustellen und somit ähm, zu erkennen gibt, dass er jetzt nicht gerade über ein Auto verfügt. Okay, also jetzt also, haben. Ja. ja. Hm. Hm. Und äh, ich sag mal, dieses Kärtchen hat dann nicht ausgereicht, um das zu überwinden. Nee, also die, die, äh, nein, doch, man ist ja erkennbar in dem Moment, darum also, ging es mir, auch um die Erkennbarkeit. um die Erkennbarkeit, da gibt es einen Versuch der Selbstorganisation, sich, er sich zu erkennen, zu geben. Das mhm. hat äh, kaum jemand von der äh, Ursprungsbevölkerung, würde ich mal sagen, äh, kaum jemand gemacht. Also weil dann doch eher die Scham darüber erkannt zu werden. Ich, äh, ich stelle mich jetzt hier an Straßenrand und warte auch nicht auf den Bus, der jetzt hier auch noch einmal kommt und habe kein eigenes Auto. Das ist dann doch eine, so eine große Hürde, die ich... Also, die ich selber nicht erkannt habe, mhm. die sich aber als ähm, doch sehr innerlich erwiesen hat. Mhm. Wie war das bei Ihrem Projekt? Äh, ja, wir haben da eigentlich äh, angeschlossen, also wir kannten das Projekt ja auch schon, wir hatten auch so eine Plakette und mhm. äh, haben das aber irgendwie auch, äh, glaube ich, bei uns in der Familie, so also im Alltag nicht so einbinden können, weil man dann ja auch nicht hundertprozentig weiß, welche Waren man kriegt, wenn man sich mitnehmen lässt. Und da gab es dann eben ein Förderprogramm »Kurze Wege für den Klimaschutz« und äh, da haben äh, mein Freund und äh, der Martin Buke, äh, haben sich zusammengetan und haben gesagt, okay, denn, äh, wenn man dafür eine App hat, dann funktioniert das vielleicht besser, dann kann man schnell, äh, länger im Voraus planen, wann man wohin will und dann können äh, Leute sich verabreden über diese App mhm. und sich dann eben vorher auch über diese App eben schon kennenlernen, vielleicht auch nur die Leute hinzufügen, die man schon kennt und da war dann eben Vertrauenschaften und so. Dann, ähm, genau, diese App wurde programmiert, allerdings mit einem Budget, was halt nicht ausreicht, um eine vollumfassende App ähm, zu programmieren, ähm, weil da einfach auch noch Eigenanteile notwendig waren, die wir dann nicht in dem Maße aufbringen konnten. Und ähm, im Nachhinein wäre es tatsächlich, glaube ich, auch wäre es wichtig gewesen, ebenso viel Geld auch nochmal dafür zu investieren, mit äh, in den. Ja, den Leuten dieses Prinzip des gemeinsamen Fahrens nahezubringen. Mhm. Ähm, denn daran hat äh, es tatsächlich auch einfach gehabert, dass genug Leute äh, das in Anspruch genommen haben. Also es war eigentlich der Wille da, das zu machen. Es äh, gab auch äh, Interesse. Ähm, aber halt vor allen Dingen wieder, wie bei dir, Thomas, das Mitnehmen und das, das selber fahren eben äh, weniger. Und äh, da kam dann noch hinzu, dass es... Äh, von der Programmierart so war, dass man eben Angebote einstellen musste und nicht Anfragen stellen konnte. Okay. Mhm. Und deswegen haben ganz viele Leute immer wieder ganz brav ihre Angebote eingestellt, aber es haben wenige Leute nachgefragt und dann frustriert das irgendwann und dann macht es halt keiner mehr. Und ähm, das war so ein bisschen das Problem und äh, wir haben, also ich persönlich führe das auch darauf zurück, dass das Auto einfach ein, ähm, ja das hat einfach einen hohen Stellenwert hier auch im Leben der mhm. Menschen. Also es ist einfach ein persönlicher Raum und es ist, äh, wird, glaube ich, von vielen auch ein Stück weit als Identitätsfrage genommen. Und mhm. das einfach beiseite zu lassen, ist irgendwie schwierig. Und ähm, auf der anderen Seite sind die Leute aber total hilfsbereit. Und äh, nehmen mal wir haben Dorf WhatsApp-Gruppen, die jetzt mittlerweile funktionieren, die eigentlich diese pampa app noch also mhm. viel. Besser funktionieren können. Da habe ich an, hab kann mich irgendjemand, ist irgendjemand ein Schraußwerk kann mich mitnehmen von der S-Bahn, ich komme hier nicht weg. Da äh, kriege ich drei Nachrichten sofort. Mhm. Und also die Bereitschaft ist eigentlich da und es braucht eigentlich nur die kritische Masse. Mhm. Und ich denke eigentlich, wenn jetzt diese Pampa-App, wenn die ähm, sozusagen etwas später gekommen wäre, zu einem Zeitpunkt, wo dann eben zum Beispiel das hofprädiko projekt schon bewohnt gewesen wäre mhm. und äh, der kritischen Masse von vielleicht 40 Leuten, die das schon mal angeschoben hätten, dann wäre das vielleicht Das ist das für eine Gruppe, die mal beim Hofprediko lebt oder, oder also wenn sie so sagt, ich leben genau wird. ja. Also das ist einfach ein, Wohn, äh, Wohn und, ja, ein genossenschaftliches Wohnprojekt, wo dann äh, jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren äh, 50 Personen beziehen äh, mhm. werden und die halt alle mit diesem Mindset auch unterwegs sind, ja, wir, wir machen Carsharing, wir wir nehmen uns gegenseitig mit, wir organisieren uns die Kinder gemeinsam zur Schule, zu den Kitas. Zu und ähm, Genau, das wäre vielleicht ein guter Start gewesen. Mhm, ja. Aber so hat es einfach gehangen. Mhm, <lacht> mhm. Jetzt haben wir schon so viele, viele spannende Aspekte, dass einerseits äh, das Auto einen hohen Stellenwert hat, andererseits äh, man keineswegs sagen kann, alle sind zufrieden, weil es dann doch Leute gibt, die äh, entweder nicht zwei Autos haben wollen oder die Probleme haben, ihre Mobilität zu organisieren. Und dass es informelle Systeme gibt, die ganz gut funktionieren, eine WhatsApp-Gruppe, aber eventuell auch, naja, vielleicht nicht so gut, wie so eine richtige App funktionieren würde. Jetzt stelle ich nochmal in die Runde, was muss sich denn dann verändern, damit Alternativen zum Auto sich durchsetzen, neben vielleicht oder dem Aspekt, dass es eine kritische Masse braucht, was natürlich sicher ein wichtiger Punkt ist. Also, ja. Ja, was muss ich ändern? Also, ähm, zum einen würde ich auch, glaube ich, die, die These eher stützen: es gibt ein Mobilitätsproblem. Mhm. Ähm, dass es eine Gruppe auf dem Land gibt, die ähm, Autos hat auf dem Straßennetz damit fahren kann, das glauben wir alle. Und dass die, solange sie ein Auto haben und so, oder solange sie damit fahren können, ähm, im Grunde genommen davon profitieren, das ist klar. Aber das ist. Ähm, noch nicht das ganze System ländlicher Raum, und das sind auch nicht alle Leute hier. Es ist, mhm. glaube ich, noch nicht mal eine Mehrheit, wenn man mal genau zählt. Das sind einfach Leute, die über 18 sind und unter einem bestimmten Alter. Mhm. Ähm, wer irgendeine Einschränkung hat, eine Sehbehinderung, ähm, Jugendliche, Kinder, ähm, die, das ist immer eine große Menge von Leuten, die können schon mal gar nicht fahren. Mhm. Also das ist... Äh, und dann kommt noch die sozialen ähm, Fragen dazu, das hatten wir auch schon angesprochen, ähm, dass es Leute gibt, für die jetzt sich praktisch äh, ein Auto zu kaufen, immer noch eine Großanschaffung ist. So, das ist erstmal die das Problem, ist vorhanden. die Brandenburg sagt das auch ganz klar. Oder man kann es auch in, in krassere Zahlen bringen. Ähm, 10% auf dem Land, ähm, das sagen so etwas ältere Erhebungen, haben überhaupt keinen Zugang. Ähm, zu einem ähm, öffentlichen Nahverkehr, die Fußläufigkeit, also zu einer Haltestelle, wo der Bus öfter fährt als viermal am Tag. Mhm, ähm, oder zwei Drittel haben ähm, keine Schule Entfernung, ähm, etwa die Hälfte keine Apotheke und so weiter. Mhm. So, jetzt haben wir diese beiden Lösungen gehört, die aus der Not entstanden sind, aber auch wieder eingegangen sind. Und ich würde, sagen mal jetzt ganz provokativ, gut, wir haben irgendwann festgeschrieben, ähm, da gehört die Provokation dazu. Das ähm, ist zu klein, das muss eingehen, das ist richtig und das ist wichtig, das müsste in die Richtung gehen, aber das ist zu klein. Mhm. Damit lässt man die Leute auch verhungern. Da reichen auch 50 zusätzliche auf dem Hof nicht. Ähm, und es hat auch die Tendenz der Notlösung, denn im Grunde genommen, was wird da organisiert? Das ist im Grunde genommen ein Ersatz öffentlicher Verkehr, den man versucht wird nachzustellen, man sagt man hat die Straßen, und man hat Betriebsmittel der Autos, und mhm. jetzt versuchen, wir haben aber keine Busfahrer und äh, keine Lizenzen sozusagen für den, für den äh, Personenbeförderungsverkehr. Jetzt versuchen wir das irgendwie so hinzukriegen. Sowas ähm, ist richtig und kann vielleicht mal für einen, einen kurzen Moment den Bedarf decken, aber wir haben ja einen viel, viel größeren Transportbedarf. Mhm. Mhm. Ich glaube auch in Richtung der Frage, die Leute haben kein Problem, dass es auf dem Land nicht das Problem gibt wie in der Stadt, dass die Autos einem auf den Geist gehen, weil die stinken. Das entfällt hier. Das merkt man nichts. Verkehrschaos und so weiter, das kennt man hier nicht. Mhm. Die Autos sind aus dieser Hinsicht überhaupt kein Problem. Es mhm. gibt auch kein Parkplatzproblem und so weiter. Die Autos stören nicht. Die mhm. helfen nur und sind so noch ein bisschen Identitätserweiterung. Ähm, und Klimabelastung und so weiter, das sind ganz abstrakte Themen. Ähm, das heißt also. Was in der Stadt zu viel ist, das ist auf, der, auf dem Land der Mangel. Mhm. Dass man, und bei dem Mangel ist es so, der macht sich eher da äh, bemerkbar, dass das Land abstirbt. Mhm. Die Leute, die hier mit der Mobilität dauerhaft nicht klarkommen, die ziehen weg. Mhm. Und deswegen hat man ja praktisch diese Landflucht und die Stadtverdichtung. Diese beiden Probleme gehören zusammen. Was ist denn die Alternative? Und die Alternative, um das sozusagen also erstmal mhm. knapp auf den Punkt zu bringen, man muss unbedingt ähm, ganz groß denken und wenn man das Land nochmal irgendwie halten will, wenn wir es nicht dafür entscheiden zu sagen, mhm. ähm, es hilft nichts, wir, wir können es uns als eines der reichsten Länder der Welt nicht leisten, ähm, den, ein, einen flächendeckenden Verkehr bereitzustellen, es müssen alle in die Stadt. Mhm. Dann muss man das am Anfang jetzt mal sagen. muss man sagen, weg mit dem Land, alle in der Stadt. Da können wir das organisieren, in der Fläche geht es nicht. Ich glaube, das hat aber nicht so viel, ähm, sage ich mal, politische Mehrheit. Deswegen, man will das Land erhalten, man will es vielleicht sogar, man will sogar ähm, Projekte unterstützen, ähm, dass die Leute wieder zurückgehen aufs Land. Mhm. Und dann muss man unbedingt diesen öffentlichen Verkehr wieder aufbauen. Und dann braucht man die Projekte, weil die sind ähm, die ganze Zeit da und halten den Bedarf sozusagen hoch und sagen, es gibt das noch. Es gibt diesen Bedarf noch. Mhm. Und es gibt Leute, die, die Erinnerung haben und sagen, vor 22 Jahren vorher noch der Zug. Mhm. Und die Trasse ist vielleicht noch weitgehend frei. Und wir kriegen die Bahn da wieder drauf. Das heißt also, man muss in ganz großem Stil den, den Verkehr auf dem Land durch öffentliche Verkehre ähm, und durch eine Investitionsoffensive ähm, wieder ausbreiten. Ich gebe noch ein kleines Beispiel mhm. ähm, aus einem anderen Sektor aber uns sehr präsent, Krankenhäuser. Wir haben auf einmal in diesem Jahr festgestellt, dass Krankenhäuser unter bestimmten Bedingungen, hier eine Pandemie, ein knappes Gut werden können. Mhm. Und sogar noch die regionale Versorgung. Wo geht man hin? Ins nächste Krankenhaus. Und dann wurde auch gleich festgestellt, dass es ein großes Krankenhaussterben gegeben hat. 20 Jahre lang Krankenhaussterben und Klinikschließungen. Jetzt ähm, war heute im Bundestag... Ähm, ein Krankenhauszukunftsgesetz wurde sogar verabschiedet, 3 Milliarden Euro, es geht darum, die Krankenhäuser ähm, zu retten, die Krankenhausversorgung irgendwie zu stützen und dieses, die Versorgung der Fläche irgendwie aufrechtzuerhalten. das reicht, ist eine andere Frage, diskutieren wir heute nicht. Mhm. Also. Aber man wird auf jeden Fall ähm, darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Infrastruktur gibt, die einen Versorgungsauftrag hat, damit... Das ganze Land, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse gewährleistet werden kann. Und mhm. das Gleiche gibt es im Verkehr in viel erhöhterem Maße. Mhm. Also, mhm. das ist, was wir ähm, unbedingt brauchen. Und wir können uns dann, wenn wir sozusagen das großdenken und sagen, okay, wir nehmen nicht drei Milliarden wie bei den Krankenhäusern, wir brauchen 50 Milliarden für die, ähm, für eine längere Sicht, für diese Investitionsoffensive. Für, die Einstellungen auch für die Betriebsmittel. Mhm. Ähm, dann können wir auch viele Zwischenlösungen überlegen und können uns Gedanken machen, wie wir das machen und wie wir das Problem lösen, dass ähm, der öffentliche Verkehr auf dem Land immer nur sternförmig in die nächste Stadt organisiert ist und nicht quer. Mhm. Daran steht das Land auch, dass es irgendwann praktisch deformiert und umgeformt wird zur Schlafstadt. Diese 60 Prozent der Leute, die einfach immer auspendeln, ähm, das ist eigentlich nicht die normale Organisation ähm, oder, oder eine sinnvolle Organisation ländlicher oder peripherer Räume, mhm. sondern es muss quer gehen. Quer geht nur das Straßennetz. Das Straßennetz ist perfekt. Mhm. Das geht in alle Richtungen. Da komme ich überall hin. Da kommt keiner auf den Gedanken, wie im Schienenverkehr zu sagen, die Verbindung, die geht ja gar nicht nach Berlin rein, die geht ja quer rüber. Die Straße muss zugemacht werden. Die hat ja überhaupt nicht genug Verkehr. Weg damit. Und die in die andere Richtung auch gleich. Nur sternförmig bleiben, netzförmig kommt weg. Mhm. Das mhm. gab es bei den Straßen nicht. Im Gegenteil, die Straßen haben diesen unglaublichen Vorteil. Und die Kommunen bezahlen es auch noch, weil sie mit 40 Prozent, also die Kreisstraßen werden ja von den Kommunen mitbezahlt. Und die machen 40 Prozent des bundesweiten Straßennetzes aus. Mhm. Mhm. Dann gucken wir mal auf den äh, großen Verkehr, sage ich jetzt mal. Äh, in der Verkehrsbranche sagt man so ein bisschen hässlich die großen Gefäße, also okay. Züge oder Busse. Äh, ja, ja äh, Sie hatten gerade, also, wenn ich zu spät bin, äh, ich war bei 18 Uhr, ja. Erstmal zu finden, war ein bisschen schwierig. fange Schlitz aus zu. Ähm, Sie haben ja gerade gesagt, ruhig äh, ein paar provokante Themen, ähm, Korrektur, Straßen werden geschlossen. Ist ein Fakt, Straßen werden geschlossen, es werden Umwege in Kauf genommen, äh, Straßenverbindungen werden auch zugemacht. Und ähm, sie haben alles in Mobilität in einen Topf gerade geworfen. Jetzt, ich habe nun Ihren Einsatz nicht so ganz gut bekommen, aber bitte äh, differenzieren sie zwischen der Mobilität, die in den verschiedenen Zuständigkeiten ist. Ob es jetzt die kommunal Mobilität ist, sprich ÖPNV des Landkreises, ob es eine SPNV-Struktur ist. Und da haben wir eigentlich den großen Problemfall. Wir haben in äh, einer Kreisstruktur haben wir noch eine Diskussion über einen Nahverkehrsplan, wir haben eine Beschlusslage über einen Nahverkehrsplan, was wir aus der Landesstruktur schon nicht mehr haben. Aus der Landesstruktur wird über einen Nahverkehrsplan nicht mehr beschlossen. Er wird nur zur Kenntnis genommen. Und damit fehlen dann ganz wichtige Schnittstellen, die ganz viele Probleme dann in den Vor-Ort-Prinzipien bringen. Mhm. Äh, sozusagen das sind jetzt, ich sag mal, äh Fragen der politischen Organisation, äh, zu denen wollte ich, so, zu denen kommen wir auch noch, was versprochen. Ähm, jetzt wollte ich erstmal nochmal grundsätzlich auf die Frage blicken, äh, Schienenwege wurden äh, stillgelegt, der Bus fährt vielleicht nur noch im Schülerverkehr, also das Ganze ist so runtergefahren, dass man ja de facto schon sagen kann, äh, die Erinnerung davon, dass es einen leistungsfähigen Nahverkehr gab, ist schon teilweise also verblasst. Wie baut man es von dem Punkt wieder auf, weil man ja auch das Problem hat, dass die Nachfrage zurückgeht, wenn das Angebot schlechter wird und man jetzt erstmal kaum Nachfrage hat vielleicht, wie baut man dann so ein System wieder auf? Das würde ich jetzt auch nochmal wieder in die Runde geben als Frage. Also ganz wichtig ist, dass wir dringend einen Masterplan Mobilität brauchen für ganz Deutschland, also der halt mit den der abgestimmt ist zwischen dem Bund, den Kommunen und den Ländern und den Menschen in allen Gegenden von Deutschland, wie sie das auch schon angeschnitten haben, ähm, ja, gleichwertige Lebensverhältnisse bietet eben durch Mobilitätschancen. Also, dass es auf jeden Fall eine Mobilitätsgarantie gibt, dass äh, beschlossen wird, dass alle Kommunen ähm, eben an den ÖVNV angeschlossen werden müssen. Und ähm, das ist dann auch, äh, dass Mobilität, also öffentlicher Verkehr, zur kommunalen Pflichtaufgabe wird. Also, wir haben momentan die Situation, dass äh, der ähm, ja, kommunale Nahverkehr nur eine freiwillige Aufgabe der Kommunen ist, was dann eben dazu führt, dass dann nur der Schülerverkehr in vielen Fällen durchgeführt wird. Also wir haben ja das Beispiel hier in Brandenburg. Brandenburg ist vielleicht in mancher Hinsicht ein bisschen weiter. Also wir haben hier auch äh, eine starke Konzentration der Gelder auch. Also dass, diese, ähm, dass die Gelder, ähm, die 45a Mittel ähm, aus dem PBFG, also das sind diese Ersatzleistungen, die halt die die Kommunen hier in Brandenburg kriegen, äh, vom Land, mit dem sie halt den Schülerverkehr durchführen können. Das ist die Differenz zwischen den Fahrkarteneinnahmen, die sie eigentlich kriegen würden. Die Schülerinnen und Schüler die fahren ja vergünstigt. Mhm. Mit dieser Differenz ähm, wird der lokale Busverkehr bezahlt. Und äh, die gingen früher an die Unternehmen selber, jetzt werden sie in Brandenburg erstmal ähm, an die Kommunen bezahlt. Dadurch werden die Kommunen auch gestärkt, weil sie ja auch den Verkehr bestellen müssen. Also die Kommunen bestellen bei den einzelnen Busverkehren den Verkehr. Und äh, wenn sie natürlich ähm, diese 45a Mittel oder jetzt diese Zuweisungen bekommen, können sie haben sie natürlich auch viel mehr äh, Möglichkeiten, diesen Verkehr zu steuern. Also es ist ja auch eine viel größere öffentliche Kontrolle dann darüber, was mit dem Geld denn überhaupt passiert. Das ist der erste Schritt. Aber was sie auf jeden Fall brauchen, ähm, ist, eben diese, ähm, ist eben eine Mobilitätsgarantie, dass Kommunen angeschlossen werden. Beispielsweise wird gesagt, dass zwischen 6 und 19 Uhr alle zwei Stunden irgendeine Mobilitätsalternative zum Auto eben zur Verfügung stellen muss. Mhm. Das kann der Bus sein. Das können aber auch flexible Angebote sein, wie Anrufsammeltaxen. Ähm, man könnte auch Bürgerbusse ein, einbinden. Also es gibt ein sehr schönes Projekt auch aus mecklenburg vorkommern ELI heißt es. Das, also das wird durch einen Bürgerbusverein getragen und bindet vor allem die, äh, die sehr kleinen Dörfer an, die halt jenseits der Hauptachsen liegen, also die halt vorher auch überhaupt gar keinen mhm. äh, ÖPNV haben. Also bis auf den äh, Schülerinnenverkehr, den muss man immer separat betrachten. Aber so kommen diese Kommunen auch erstmals überhaupt ähm, an öffentlichen Nahverkehr ran. Also diese Bürgerbusse, die ähm, klappern dann die Dörfer ab und bringen halt dann wirklich die Menschen zu den Verknüpfungspunkten, also zu den Bushaltestellen, wo dann eben der ähm, ganz klassische Überlandverkehr läuft. Und äh, mit diesem Mix praktisch, also das kann, auch, das kann auch intermodal sein, es gibt auch schöne Projekte, wo dann eben versucht wird, ähm, an die Bushaltestellen ähm, Verleihstationen für, für E-Räder ähm, zu installieren. Also das gibt es halt in Nordrhein-Westfalen, im äh, Landkreis Steinfurt ist es beispielsweise so dann wird dann eben auch den Menschen in den sehr kleinen Kommunen und Dörfern dann eben eine Mobilitätsalternative geboten, wo sie dann eben auch sich überlegen können, lohnt es sich denn überhaupt noch einen Zweitwagen zu finanzieren oder mhm. reicht es jetzt auch, dass ich jetzt ein Auto habe und meine Familie kann dann die Alternativen nutzen oder ich kann auch mal die Alternativen nutzen, wenn Familienmitglieder beispielsweise mein Auto brauchen. Oder es gibt auch sehr interessante Projekte, Dörfsmobil beispielsweise, wo kommunale Fahrzeuge, die ja meistens ja, auf dem Hof stehen, also dann mhm. eben nur eingesetzt werden, wenn, wenn wirklich Bedarf da ist, dass diese, wenn die von den Kommunen jetzt nicht eingesetzt werden müssen, dann auch von den Bürgerinnen und Bürgern ausgebildet werden. Man sozusagen auch mal Mobilitätsangebote wie Carsharing aufs Land bringt. Sage ich fasse genau. ich mal einmal ein bisschen zusammen. Also ein Punkt, den Sie gesagt haben, ist, dass es ist problematisch dass der äh, äh, Nahverkehr jenseits des Schienennahverkehrs rein kommunale Aufgabe ist und sich die Länder und der Bund nicht genug äh, engagieren dort. Habe ich das so richtig verstanden? Also die, die Struktur in Deutschland ist ja so, dass wir dieses Subsidiaritätsprinzip mhm. haben. Das bedeutet, äh, für den Nahverkehr auf der Schiene sind die Länder zuständig. Mhm. Die bekommen ja auch Regionalisierungsmittel vom Staat, dadurch, dass sie, äh, dafür, dass sie eben den Schienenverkehr in den Regionen durchführen können. Bei den lokalen Verkehren haben wir das nicht, also bei den lokalen Verkehren haben wir ähm, bislang immer nur noch diese ähm, Finanzierung durch die Landkreise, bzw. durch die 45a-Mittel. Mhm. Fahrkarteneinnahmen machen nur 39 Prozent aus, also das ist eigentlich gar nicht so viel, wie man immer denkt und äh, deswegen brauchen wir auch eine sehr dringende Reform der Finanzierungsstruktur für Mobilitätsangebote auf dem Land. Und ähm, ich finde, da sollte man auch darüber nachdenken, welche neuen Quellen erschlossen werden können, beispielsweise durch eine Beteiligung von Dritten. Also es gibt ja auch dieses äh, französische Modell TVT, also tax Transport, also wo, ja, äh, <lacht> wo auch ähm, Unternehmen einbezogen werden, weil sie ja auch Verkehr produzieren. Also mhm. wenn Menschen halt zu ihren Arbeitsplätzen fahren, entsteht ja, entsteht ja Verkehr. Und dieser äh, Verkehr sollte nicht nur von den Menschen, die halt in den Bussen und Bahnen drin sitzen, finanziert werden, sondern auch von denen, die diesen Verkehr dann eben auslösen. Das sind die Unternehmen, in denen die Menschen arbeiten. Und wenn sie die auch Steuern zahlen. Oder? Die auch Steuern zahlen, aber die Steuern, die sind ja nicht zweckgebunden. Mhm. Das Clevere an dieser Sache ist, dass diese Taxiversement Transport, also diese Transportsteuer eigentlich, aber eigentlich ist es eine Abgabe dass die zweckgebunden verwendet werden muss für den ÖPNV, also für die Errichtung von Infrastrukturen für den Betrieb. Jetzt haben wir natürlich in Deutschland andere Gesetze und es ist schwierig, halt so ein nationales Gesetz wie in Frankreich einzuführen, da sind die Strukturen einfach andere, aber es gibt tatsächlich freiwillige Modelle, ähm, bei denen das ähnlich durchgeführt wird. Es gibt das, Mobil, das, das Projekt äh, Mitkommen im Odenwald mhm. in Südhessen. Da ist es so, dass ähm, ja, Kleinbusse gefahren werden zu EinzelhändlerInnen oder auch zu verschiedenen Dienstleistungseinrichtungen, medizinischen Einrichtungen und diese Einrichtungen zahlen für jeden Fahrgast, ähm, der zu ihnen befördert wird, 50 Cent. Mhm. Das ist das eine Modell, sie können auch einen pauschalen Beitrag bezahlen und so wird praktisch ähm, ja sehr wohnortnahe bzw. hausturnahe äh, Mobilität ermöglicht durch die Beteiligung von Unternehmen. okay Jetzt sollten Sie sich auch, glaube ich, zu, dem, dann, äh, zu diesem Punkt Land-Kommune äußern. Die, Na, die, die, die ursprüngliche ja. Frage war ja, was, was können wir tun? Und Ich, <lacht> ich würde, ähm, würde mich freuen, über eine, ja, eine wissenschaftliche Erhebung, vielleicht auch so eine Frau, wie er sie gemacht hat, mal ähm, nachzufragen, wie viel Verkehr, also wie viel Wohn- und Bringedienste im Grunde genommen durchgeführt werden, also wie viel... Wie groß der Anteil ist an dem privaten Verkehr, also die Strukturen, so wie Julia auch schon sagte, die sind vorhanden, die familiären Strukturen sind da, also die Menschen werden, also insofern kann ich dir teilweise recht geben, die Menschen werden hier hin und her gefahren, aber sie werden eben von anderen hin und her gefahren, ja. die, die nicht mobil sind aufgrund von irgendwelchen Beeinträchtigungen, Alter, Behinderungen oder eben noch nicht führerscheinfähig. Die werden hin und her gefahren, dafür wird aber ein unheimlich hoher Aufwand betrieben, also ein zeitlicher ja. Aufwand, finanzieller Aufwand und den zu erheben, das hat noch niemand gemacht. Das wäre sehr interessant, also was da für Potenzial drin schlummert. Und mhm. dann sozusagen dann zu sagen, es wird so viel Verkehr, der privat organisiert wird, dass dann auch tatsächlich, also wenn man, diese, wenn man diese Größe hat, dann ist es eine Größe, mit der dann auch irgendwie öffentliche Stellen, die dafür zuständig sind, sagen können, das ist sozusagen Potenzial, was wir heben könnten, um, mhm. den, um den öffentlichen Nahverkehr auch zu vergrößern, um ein größeres Angebot schaffen zu können. Mhm. Das wäre interessant. Also nochmal... Also, es gibt diese Strukturen tatsächlich, die dadurch kann der Eindruck entstehen, wir haben nicht das Problem der Mobilität, aber wenn man dann die Menschen mal fragt, die ständig hin und her fahren, mhm. also dann äh, sieht es noch mal anders aus. Und zum Zweiten wollte ich noch sagen, es müsste vielleicht, das ist ein schwieriges Wort, eine Art Verkehrserziehung stattfinden, weil die Menschen sind hier tatsächlich auf den privaten Autoverkehr festgezurrt und ähm, es gibt hier wirklich manche, die ich mal sage, jetzt fahren hier Busse, du kannst mit dem Bus fahren, aber die es nicht mehr machen, weil sie es einfach nicht mehr können. Mhm. Und da muss was stattfinden. Sie hatten ja so ein bisschen gerade so ein Modell skizziert, Herr Gettner. Sozusagen auf den großen Relationen fährt jede Stunde ein Bus und dann macht man Zubringer, oder? Kann man das so zusammenfassen, was Sie eben skizziert haben? mit den, Sei es den Bürgerbus ins Dorf oder sei es äh, Sachen, die man auslebt, etc. Wäre das so ein Modell? Das wäre eigentlich das idealste Modell, auch um Verkehr zu vermeiden. Also es gibt ja ein Netz, ein Skienetz, was natürlich in den letzten Jahren stark geschrumpft ist. Was dann teilweise durch den Plusbus hier in Brandenburg ergänzt worden ist. Also, dass, dann, dass der Plusbus beispielsweise oft auf ehemaligen Bahnlinien fährt und dann auch in einem, in einem ähm, verlässlichen Takt, dass ich weiß, dass ich jede Stunde oder alle zwei Stunden auf jeden Fall von A nach B komme, dass ich auf jeden Fall zu diesen Orten, an denen es diesen regelmäßigen Verkehr gibt, dann eine Verbindung schaffe. Das ist wichtig. Aber es ist auf, auf der anderen Seite natürlich auch wichtig, dass diese Mobilitätsalternativen eine gute Finanzierung brauchen und ähm, die Schweiz ist da auch ein gutes Beispiel. Also da hat der Bund, ist der Bund auch mitverantwortlich dafür, dass diese Verkehre mitfinanziert werden. Also da werden teilweise Verkehre mitfinanziert, die pro Tag nur 32 ähm, ja, Mitfahrende haben, mhm. auf, auf dem schwächsten Abschnitt. Und äh, da werden dann auch schon vier Umläufe dann eben von dem, also von dem Bund, von, von der Schweiz dann eben mitfinanziert. Und das steigt dann immer demnach, wie die Fahrgastzahlen steigen. Und da kann eigentlich schon ein sehr gutes Angebot geschaffen werden. Ich denke, da ist dann eben die öffentliche Hand in Deutschland auch in der Pflicht. Man muss halt nur den Mut haben und den Willen, das auch konsequent eben politisch durchzuziehen. Und da sehe ich halt momentan noch großen Nachholbedarf. Mhm. Okay. Entschuldigung. Yeah. Ja, Sie haben jetzt zweimal ein Stichwort mir gegeben, ähm, zweimal das Stichwort Fahrpreise. Ganz deutlich, wir haben hier auf dem Land ein Problem mit einer großen Diktat eines Fahrpreis-Vorgebenden stark Partners innerhalb des Verkehrsverbundes. Also, Sie meinen Berlin? Das ist Berlin. Mhm. Berlin, wir auf dem Land finanzieren die günstigen Tarife in Berlin. Glauben wir Wenn Berlin-Partner müssten angehoben werden, dann wäre das eben nicht wieder ein Ausgleich. Nur Berlin löscht vor mit Angeboten, mit äh, Sondertarifen wo wir auf dem Land dann die Nachteile haben. Das ist die nicht abgestimmte Politik innerhalb des VWG, wo einfach die Stadt Berlin ihr Machtpotenzial ganz deutlich ausnutzt. Muss man so klar und deutlich sagen. Dann haben sie äh, alternative Verkehrsmittel gerade angesprochen. Also wir hatten hier einen Rufbus. Der ist der letzten, innerhalb der letzten Landesregierung wurde er aus Haushaltsgründen weggestrichen und musste innerhalb des äh, Linienverkehrs er war mal alle 90 Minuten greifbar. Also von daher, das System war mal präsent. Es war mal voran, es war mal gut äh, gleichbar. Und die Studie, die Sie, die Sie äh, angesprochen haben, so eine Studie gibt es. Das ist es die Studie, die auf der Grundlage der MOBO-Untersuchung ist, auch mit den Nachlaufuntersuchungen. Interessant ist da wirklich, dass äh, gerade bei den Jüngeren das Thema mangelhafter, nicht ausreichender Nahverkehr gar nicht zu sprach kommt. Das kommt erst bei den Älteren. Bei den Jugendlichen ist das überhaupt kein Thema. Interessanterweise aber. Weil ja, die Eltern fangen ja auch immer. Ja, Wenn die sind. Eltern mal streichen würden, dann wäre es das <lacht> so voll anders. Ähm, war meine Gründung ja. auch, aber ob die ist, weiß ich nicht. Ich glaube schon, bloß die Eltern würden nicht streichen, das machen sie halt nicht. Ja. Ja? Wenn, was mich mal interessieren würde, wäre, äh, es ist in so einem Flächenland vielleicht gar nicht so einfach zu sagen, aber. Also, wie viel macht denn, wie viel Anteil ist jetzt tatsächlich der Pendelverkehr zur Aha. Arbeit? Ähm, weil ich kann mir vorstellen in Berliner Umland ist der sehr hoch. Ähm, letztlich wäre das dann ja eine Frage, ob das allein verkehrspolitisch zu lösen ist oder ob man mhm. dann nicht wesentlich integraler denken müsste und äh, sagen muss, äh, im Grunde müssen wir parallel versuchen, dass viel mehr vor Ort gearbeitet wird. Mhm. Was dann ja wieder im Zuge der Digitalisierung ja auch eigentlich gerade eine ganz gute Chance ist, jetzt nochmal forciert durch Corona, weil das ja eigentlich auch eine große Chance gibt, wenn die Wege gar nicht mehr so lange sind, dann reduziert sich der Verkehrsaufwand ja auch enorm. Mhm. Und das ist ja etwas, was wir auch mit dem Netzwerk Zukunftsorte versuchen so zu unterstützen, dass eben es eben mehr Möglichkeiten gibt, eben sein, sein Leben und Arbeiten auch vor Ort zu organisieren und damit dann eben auch die, ja, viele Wege entfallen. Und dadurch vielleicht sich wieder auf Strukturen ähm, aufbauen, die dann vielleicht ja, lokaler funktionieren. Also wenn das jetzt zur Folge ist, dass mehr Leute von zu Hause aus arbeiten, würde sich dann ja vielleicht auch in der Folge, weil der Bedarf dann wieder mehr vor Ort ist und nicht mehr, immer konzentriert ist auf irgendwelche größeren Städte, mhm. äh, die man dann anfährt und wo man dann auch einkauft oder was auch immer, dann ja vielleicht auch wieder die, die Infrastruktur auch wieder lokaler organisieren. Also deswegen fände ich das total Interessant mal zu hören, gibt es denn da so ähm, ressortübergreifende äh, Pläne, Überlegungen, inwieweit wird da ja, parallel aneinander vorbeigearbeitet oder wie gibt es also, da einen Masterplan? Ich, ich würde mal auf die erste Frage einfach direkt antworten, obwohl ich im Moderator bin. Äh, ich glaube, die durchschnittlichen Wege auf dem Land, es gab eine ALC-Studie zum Verkehrsverhalten 2019, sind so wie 16 Kilometer. Also, da könnte man ja sogar sagen, wenn man ein bisschen mutig ist, das kann ich auch noch mit dem E-Bike fahren. Also, und natürlich ist das der Durchschnitt. Also, es gibt auch durchaus einige Wege oder viele Wege, die sind nur 5 Kilometer. Ähm, das heißt, äh, das wäre die eine Frage. Also, ist es immer per se unmöglich, es anders zu organisieren als mit dem eigenen Auto? Aber natürlich ist ein, ein wichtiger Punkt, äh, wie. Äh, wie stark sind äh, lokale Zentren, wo man lokal arbeiten kann und das würde ich jetzt wieder in die Runde gehen. Ja. Ja, ich finde auch da eigentlich nochmal ganz spannend zu, also, ich, zu überlegen, was, was kann dieser andere lokale Verkehr sein, weil ich glaube nicht dran, dass es die Busse sein werden. Also die, die, der schienengebundene Verkehr sicher, da die Regios, mhm. die müssen öfter fahren und all das und ausgebaut werden und was auch immer. Also da, aber so ein Bus, den wird man nicht vollkriegen und der wird, wenn, wenn er häufiger fährt, und ich weiß nicht, ob das, also über Finanzierungsmethoden vielleicht, ähm, aber... Ich meine, ich habe das Gefühl, es ist auch gar nicht mehr so was Zeitgemäßes, der, der fährt irgendwie, der passt gar nicht mehr so richtig rein in das mhm. Leben oder die Flexibilität und eben die Verbindung, die in jede Richtung hier auch inzwischen gehen und nicht nur... Ähm, dann vielleicht zur S-Bahn-Station oder Regiestation. Also sicher gibt es da so bestimmte, also diese Routengebundenheit. Es, es wird ja nie rankommen an die Qualität, die mir das Auto bietet, dass ich eben, mhm. was Sie auch erzählt haben, in jede Richtung, überall hin schnell komme. Und ich finde dann schon spannend, wie kann eigentlich mit dem, was sich jetzt neu entwickelt, auch mit dieser Elektromobilität gerade dieser kleine Radius ähm, von... 15, 60 Kilometer, wie Sie auch gerade meinen, wie kann das anders funktionieren? Und was brauchst du da eigentlich für ein Netz, zum Beispiel an Fahrradwegen oder so? Ich meine, das große Thema ist ja auch, dass man eigentlich äh, überhaupt nicht Fahrrad fahren kann zwischen den Dörfern, weil mhm. man auf der Landstraße umgefahren wird. Und ähm, hier sieht man ja total gut, ähm, hier von Reichenau, prediko Richtung Straußberg-Nord gibt es ja einen wunderbaren Radweg und in die andere Richtung und was der, glaube ich, schon für eine Lebensqualität ist, dass ich da abseits von der Straße lang kann, dass da irgendwie ältere Leute auf ihren Elektrogefährten unterwegs sind, dass da die Kinder ähm, ohne Erwachsene ähm, ihre Freunde in den Nachbardörfern besuchen können und sowas. Also ich finde, das was diese, dieser Radweg ist und was früher vielleicht irgendwie mal so Feldwegenetze waren, die immer mehr verschwinden, eigentlich ähm, was, was braucht man da, um ähm, in der Region auch wieder anders unterwegs sein zu können, weil ich finde, das ist das, wo es wirklich so augenscheinlich ist und wo es, glaube ich, auch die Leute selber nervt, dass ich zum, zum Badesee drei Dörfer weiter mit dem Auto fahre mhm. und so. Was irgendwie, aber ja. Also Herr Wassmann, brauchen wir jedenfalls sehr große Gefäße. Wir brauchen die großen Gefäße, solange wir so viele Leute sind und so viele Wege haben. Deswegen ist ja auch das Prinzip, dass man in der Verkehrspolitik hat, ähm, die Reihenfolge vermeiden, mhm. also erstverkehre vermeiden. Ähm, als erstes, bevor man sagt, ähm, alles was jetzt im Auto ist, muss dann in den Bus. Ähm, verlagern, ist dann das zweite. Mhm. Und ähm, vermindern, das betrifft dann so ein bisschen mehr auch die Frage, ähm, ist das, ähm, also was. Wie viel Dreck kommt bei dem Bus noch hinten raus oder mhm. bei, dem, mhm. bei dem Zug auch? Die sind ja auch nicht immer. Es gibt auch noch Diesel statt elektrifizierte Züge. Also erstmal vermeiden, vermindern Verlagern. Das sind äh, die ähm, Prinzipien der ähm, ökologischen Verkehrspolitik. Ähm, aber ähm, jetzt zu sagen, wir brauchen überhaupt keine Busverkehre mehr, nachdem wir die ähm, erledigt haben in den letzten 20 bis 50 Jahren, das finde ich ähm, ungerecht. Weil das, was jetzt neu kommen muss, das hat einen erheblichen Bedarf. Da geht es um Millionen Fahrten. Wir können vermeiden und vermindern und verlagern und wir werden trotzdem diese Millionen Fahrten haben. Und dafür brauchen wir verlässliche Taktverkehre. Da stimme ich eben hier dem Kollegen zu und auch der Nahverkehrsabgabe. Das wäre dann der deutsche Begriff dafür, für das, was sie in Frankreich haben, zur Finanzierung. Also wir brauchen wirklich dichte Takte und wir brauchen die Verantwortung ähm, der öffentlichen Hand für diesen Verkehr. Aber jetzt mal einen größeren Bogen, mhm. einen noch größeren Bogen. Nur so. ähm, Und stimme Ihnen zu, auch wenn Sie so ein bisschen bei uns gegen den Strich bürsten. Im Grunde genommen ja. haben Sie recht. <lacht> ähm, und zwar, Berlin lastet, als Beispiel, wie Sie das gebracht haben, ähm, Brandenburg über den VBB die niedrigen Ticketpreise Wobei ähm, Berliner wir haben, das ja andersrum sagen würden Wir würden gerne noch billiger werden. Genau, würde ich auch sagen. Ich bin für den Nulltarif. Aber ich bin nicht dafür, dass man sagt, die Kommunen sollen uns ähm, die Erschließung der Fläche im Land bezahlen, damit wir dann möglichst unsere 50% Freizeitverkehre, die man ja, hat, hm. weil es in der Stadt dreckig ist und stinkt, fährt man raus. Deswegen haben wir, sind 50% aller Autofahrten Freizeitverkehr raus aus Land. Und dann sollen die Kommunen uns da den... ÖPNV bezahlen, damit wir uns ökologisch verhalten können. Also das geht nicht, so geht es nicht. Die Finanzierung muss völlig anders laufen. Mhm. Wir haben jetzt, die Kommunen müssen auch anders organisiert werden. Man darf nicht den Kommunen immer mehr Aufgaben überhelfen. Und da ist auch sozusagen eine Schwachstelle, ist aber glaube ich nicht so gemeint gewesen, die Subsidiaritätsprinzip, immer schwer auszusprechen für uns alle, das kann nicht bedeuten, dass die Kommunen die Verantwortung bekommen und damit dann alleine gelassen werden, in einer Situation, wo praktisch den Kommunen in allen anderen Sektoren immer mehr Aufgaben übergeholfen wurden, soziale Transferleistungen auch übergeholfen wurden und ihre Finanzierungsbasis weggenommen wurde. Wir haben eine riesige Steuerreform ähm, bekommen, also ausgehend von ähm, dem ersten Rot-Grün. Das kostet uns im Jahr ähm, bis heute ungefähr so. 46 Milliarden Euro, in ja. einer der aktuellen Wirtschaftsweisen ausgerechnet, ähm, 46 Milliarden Euro sind weg, kriegen wir jedes Jahr, fehlen uns die, die haben wir nicht in den Steuereinnahmen mehr, die sind sozusagen verloren gegangen und der Anteil der Kommunen an den Steuereinnahmen, die wir haben, ähm, die uns verblieben sind, ist auch noch gleichzeitig gesunken auf 12, 500, etwa 12,5 Prozent, auf 12, 13, die also Zahlen die sind den den entscheidend. von vorher 25, halbiert. Das heißt, die Kommunen bekommen weniger Geld, bekommen mehr Aufgaben mhm. und jetzt fällt den Städten, ähm, wo es lautes stinkt und ähm, wo man im Stau steht, ein, ähm, dass das auch ein Problem ist, wenn jetzt alle weiter in, in die Stadt kommen und man auch nicht mehr richtig rausfahren kann aufs Land, weil da nichts mehr ist, noch nicht mehr mehr der Bus fährt. Mhm. Ähm, jetzt muss das entwickelt werden. Deswegen sage ich die große Lösung. Wir brauchen natürlich eine Finanzierung und das muss eine gesamtheitliche Finanzierung sein von Deutschland. Da stimme ich völlig zu. Mhm. Ähm, den öffentlichen Verkehr zu organisieren. Es muss auch eine Verpflichtung geben, sodass nicht jede Kommune sagen kann, ja, heute kann ich gerade nicht, aber ich habe eine andere politische Ausrichtung oder irgendwie, so. sondern man muss sich generell einigen und sagen, es das gibt eine ähm, Pflichtaufgabe. Ähm, ein, so wie man in der Krankenhausversorgung nicht sagen kann, wir machen die Notaufnahme zu, weil heute ist echt zu, ähm, zu viel los hier oder so, ähm, muss es für die Kommune eine Verpflichtung Pflichtung geben. Und das muss aber wie bei den Regionalisierungsmitteln von den Ländern richtig mit viel Geld bezahlt werden. Und das ist ja auch ein Beispiel, wie es funktioniert. Es hat natürlich auch Privatisierungstendenzen dann gegeben und so weiter. Aber eines war ähm, tatsächlich der Fall, als man den Ländern die Verantwortung gegeben hat, also sozusagen von Bund auf die Länder für den Schienenpersonennahverkehr, mhm. für, den Schienenpersonen äh, für den Nahverkehr. Ähm, da ist sozusagen die Verkehrsleistung dort. Wahnsinnig nach oben gegangen. Mhm. Das war wirklich eine Sache. Das Geld war da, die Länder konnten das machen. Natürlich zweigen die Länder auch immer noch Geld davon ab und stecken das in andere Projekte, andere Lieblingsprojekte. Aber trotzdem ist da wirklich viel passiert. Und jetzt kommt die nächste Ebene und die muss dringend kommen von den Ländern auf die Kommunen. Mhm. Und das dürfen wir aber nicht aus den Kommunen rausholen, auch nicht aus den, aus den Tickets, aus den Fahrpreisen, Fahrgeldern, ähm, die eigentlich, wenn mal hier 39 Prozent sind, also in Vielfach macht das noch weniger aus. Mhm. Und wenn man wirklich erschließen will, dann kann man auch nicht sagen, der Bus muss voll sein. Das stimme ich auch zu. Das Beispiel Schweiz, Postbusse, die erschließen einfach das ganze Land. Und das funktioniert, sage ich mal so wie so ein, so ein Blatt ähm, oder wie so ein, ein, ein Blutsystem. Die kleinen Gefäße führen den, den nächsten sozusagen die Verkehre zu und die wieder und die wieder und die wieder. Mhm. Mhm. Ich kann nicht einfach sagen, ganz am Ende des kleinen Ästchen, da sind sozusagen nicht genug Leute im Bus. Mhm. Ähm, und dann stelle ich den ein und oder dann und dann schließe ich die Strecke hier und dann wird sozusagen der nächste Verkehr wieder ähm, ausgedünnt. Sondern man muss umgekehrt vorgehen. Das zeigen die Beispiele, wenn man mal einen richtig dichten Takt macht. Wir haben jetzt von Stunden oder zwei Stunden Takt gesprochen, aber sprechen wir doch mal, sage ich mal von der Strecke, ähm, wo ein Versuch unternommen wird, in 15-Minuten-Takt einzuführen. Okay. Dann werden die Verkehre... So, die Erfahrung, also es sei denn, es wohnt da wirklich keiner. Also, ich wir in Köln manchmal am Sonntag um 15. Minuten. Ja, genau. Dann, Ein 15-Minuten-Tag heißt einfach, ich kann hingehen und ich weiß, der Bus fährt. Ich muss mir die Zeiten gar nicht mehr merken. Aber und ist, dann, das, ist das doch zu dünn besiedelt? Hm? Die Köln ist nicht zu dünn besiedelt. Nein, Köln nicht, aber, aber Brandenburg? Brandenburg ist in dem Sinne auch nicht zu dünn besiedelt. Ähm, hm. Das würde ich nicht sagen. Hm. Ähm, dann hat man praktisch das. Und das muss natürlich auch so verlässlich sein, dass die Leute daran glauben, dass der Bus nicht im nächsten Jahr wieder eingestellt wird. Mhm. Weil dann führt das dazu, dass man sagt, ja Leute, dann muss ich also wirklich das Zweitauto, Drittauto nicht mehr haben. Oder vielleicht auch jemand, der sagt, das Auto brauche ich überhaupt nicht mehr. Also, und dann steigen diese Verkehre völlig überproportional. Mhm. Mhm. Weil man einfach weiß, jetzt kann man immer fahren. Ähm, und auch lange und ähm, also auch in die, in die Abendzeiten rein. Das war ja auch eine Lehre beim Schienenverkehr, ne? dass äh, sobald die Takte hochgingen, auch überproportional die genau. äh, Nutzung hochging. Wenn man den Takt verdoppelt, mhm. dann äh, ist es nicht so, dass der Verkehr sich verdoppelt, sondern der, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber man kommt schon mal an, an eine Verdreifachung. Okay. Ja. Nicht auf jeder Strecke, aber durchaus. Okay. Dann doch nochmal auf die Zuständigkeit äh, geblickt, äh, Stichpunkt Subsidiarität. Ähm, äh, diese Plusbusse heißen ja dann auch in Westdeutschland, äh, ich glaube, äh, äh, gesamtländisch wichtiger Verkehr. Nein. Äh, äh, äh, Landesbedeutsame Bus Buslinie, richtig, sehr gut. <lacht> Vielen Dank. Und ähm, das führt mich dann doch zu der Frage, okay, wer organisiert das nicht? Dann doch besser, jetzt wenn wir im lokalen Beispiel bleiben, das Land Brandenburg oder dann doch die Kommunen? Weil diese Busse fahren ja auch durchaus mal 100 Kilometer durch, weiß ich, vielleicht drei. Landkreise. Also braucht man dann doch nicht wie bei dem Schienenverkehr dann eine Länderstruktur. Ja, also die Plusbusse in, in Brandenburg werden kreismäßig organisiert. Mhm. Also wir haben hier vorhin einen milliarden plusbus gekriegt, mhm. der die Strecke strausberg äh, bei Freitwale stündlich bedient. Was erstmal dazu führte, dass am Wochenende bei uns die Busse abgeschafft wurden. Mhm. Also die sozusagen die Stichverkehre wurden alle abgeschafft entlang der Strecke. Okay, ja. Was dann dazu führt, dass dann so ein Verkehrs-, also derjenige, der dafür zuständig war, der Herr Stein ist, gesagt hat, dann laufen Sie doch die zwei Kilometer. Also, ich hätte es auch gut gefunden, wenn Sie auch mit dem Busbus gekommen wären und die letzten zwei Kilometer mhm. vielleicht gelaufen wären oder getrennt hätten. Sie hätten gemerkt, Sie wären sofort mitgenommen worden. <lacht> ähm, und die, also die, werden, werden, waren hier, das sind jetzt das sind äh, 30, 50 Kilometer, die er fährt in eine Richtung. Yeah. Also hin und zurück 100. Die Plusbusse finde ich, eine gute, finde ich eine gute Geschichte, aber eben diese, diese Verbindung dann, da haben wir jetzt ja schon mehrfach drüber geredet, die Stickverbindungen sind genau nicht da und da müssten dann schon genau in diesem, beziehungsweise, also müssten einfach kleinere Fahrzeuge fahren. Also dann, die müssten also hier wünsche ich mir eine Teststrecke für so einen, einen autonom fahrenden elektrischen Bus, der sozusagen immer angeschlossen dann die, die Strecke bedient. Gibt es ja auch in also, Wusterhausen. Ne? Gibt es in Wusterhausen, wollte ich besuchen, wo ich, wo ich hin wollte, da äh, war gerade halt kaputt. Ja, ich so also, so das, ist, ist, finde ich, Autonom das ist, Autonom ist ein Schienenverkehr. Die, die, die Schiene ist praktisch die digitale Infrastruktur, die abgebildet wird. Das muss man sich im Klaren sein. Also, das ein autonomes Autonom Fahrzeug fährt im Grunde genommen auf einer digitalen Schiene, das sozusagen seine Daten an einen Server irgendwo in unter Lyon oder das in, in, in, in, in, in Schienen. Da in kann China man dann vielleicht, glaube ich, doch glaub irgendwie gleich Schienenfahrzeug. Aber was jetzt diese kleineren also Fahrzeuggrößen F F angeht F F und, ähm, und die, diese flexibleren Verkehre, mhm. also da haben wir momentan auch noch große äh, Gesetzeshürden. Also das BWFG lässt es zum Beispiel nicht zu, dass ähm, ja, ein Verkehr eingerichtet wird, der gar keinen richtigen Anfangs- und Endpunkt hat und keine klar mhm. festgelegte Linie. Also wir haben zwar sowas wie Anrufsammeltaxis, äh, die haben aber de facto eine Linie. Deshalb ist es total schwierig, in dem jetzigen Rechtsrahmen, den wir haben, solche flexiblen Verkehre überhaupt von öffentlicher Hand anzubieten. Das heißt, das PBFG müsste dahingehend ähm, ja, novelliert werden, wird es ja momentan auch Wobei die Winkler natürlich bei einigen, äh, bei einigen Sachen noch Probleme sieht, weil natürlich kommerzielle Anbieter auch heute Sie gerade danach fragen. bei also dem Personenbeförderungsgesetz scheinen Sie ja jetzt quasi für eine Liberalisierung zu sprechen, oder nicht? Also es gibt wirklich Punkte, ähm, wo es den Kommunen ähm, ermöglicht werden muss, diese flexiblen äh, Verkehre einzuführen. Mhm. Also die Kommunen müssen praktisch das Zepter in der Hand behalten und müssen sagen können, okay, wir wollen diesen Verkehr einführen und wir bestellen diesen Verkehr auch. Mhm. Es muss halt wirklich ein klar, äh, ein klar definiertes Angebot geben, was halt die Kommunen bereitstellen möchten und ähm, ja die Kommunen als Aufgabenträger müssen halt diesen Verkehr dann anbieten. Und, und wie ist es, wenn das private machen dann im Auftrag oder vielleicht ja auch Privatpersonen? Das Modell gibt es ja auch, dass quasi man sagt die letzten Metern nimmt dann jemand mit mit einer App, so wie Sie das entwickelt haben. Und kriegt dafür vielleicht auch ein bisschen Geld. Kriegt von mir aus auch so viel Geld, dass es zumindest mal ein Taschengeld ist. Und das, ist das ist ja natürlich davon abhängig, wie viele Personen das befördert werden und wie viel Umsatz dadurch, ähm, dadurch gemacht wird. Also ähm, ich denke mal, wenn das halt auf privater Basis läuft, wenn das auf ehrenamtlicher Basis läuft, dann äh, kann, kann man natürlich aus politischer Sicht nichts dagegen sagen. Aber wenn jetzt kommerzielle Anbieter, also es gibt ja auch große ähm, Automobilkonzerne, die anfangen, diese ähm, On-Demand-Verkehre einzuführen, ähm, dann denke ich, ähm, ist das auch eine sehr große Gefahr für den öffentlichen Nahverkehr, der halt von der öffentlichen Hand bestellt wird. Mhm. Weil äh, da gibt, besteht halt eben die Gefahr, dass Parall Parallelverkehre existieren und ähm, ja dann sozusagen die Busse, die halt momentan fahren, ähm, dann ausgeblutet werden. Okay. Da muss auf jeden Fall, also den Kommunen muss halt die Möglichkeit äh, geboten werden, dass sie halt ähm, diesen Verkehr selber regulieren können und dann auch beispielsweise auch ähm, ja, Verbote aussprechen können, wenn sie halt eben feststellen, oh, diese kommerziellen Anbieter, die sind halt wirklich eine Gefahr. Für also ich sag mal, appbasierter, individualisierter öffentlicher Nahverkehr muss Teil von einem Gesamtsystem öffentlicher Nahverkehr sein. Okay. Dann gibt es noch zwei Punkte, die ich nochmal ansprechen will. Eine Frage. Ja. Die, die Reden war von, die Kommunen müssen. Die Kommunen bestellen keinen Nahverkehr. Doch, der Landkreis. Um, ja, aber der Landkreis ist auch kommunal. Also die ja, Kommunen, das genau. sind die Gemeinden. sind die Sie, und der Wenn im Anbruch. in unserer Region über Kommunen sprechen, reden Sie über Reichenburg, über Oberbahnhof, reden Sie über äh, Münchenberg und diese Kommunen stellen keinen Nahverkehr. Ich glaube, das muss man als deutliche Grenze mal äh, einschieben, weil die haben dann das Problem und äh, die haben eher den Wunsch nach einem Nahverkehr, stellen die Reihenländerung am äh, kreislich orientierten Nahverkehr, aber der, der Landkreis ist der, der das bestellt. Ja, also klar. Also Kommunen sind halt Städte, Gemeinden und die Landkreise. Die kommunale Familie, ja. Genau. <lacht> die kommunale Familie hat in der Verfassung keine eigene Kammer. Das ist, weswegen sie so quetscht werden. Ja. Wir haben einen ähm, Bundestag und wir Richtung. haben einen Bundesrat und wo ist unsere dritte Kammer? Ohne diese dritte Kammer. Die, äh, es geht ja sogar so, dass in, über den Umweg der Schuldenbremse auch noch sozusagen die Verschuldung in die Kommunen rein verlagert wird. Ähm, das heißt also, die Kommunen, ohne dass wir die Kommunen stärken, bekommen wir das alles nicht. Die, die Kommunen sind schwach und wir, es hilft nichts, ihnen vorzuwerfen, dass sie das nicht erfüllen, sondern wir müssen sie stärken und ähm, diese Stärke wäre am besten in der Verfassung zu verankern. Ähm, natürlich haben wir die Hoffnung, dass die Leute, denen, die sozusagen in den Städten, nicht mehr klarkommen, sagen, wir brauchen das. Weil wenn wir sozusagen euch die letzten 25 Prozent, je nach Rechnung, oder 33 oder 80 Prozent, die noch in den ländlichen kareffären Räumen leben, wenn die auch noch herkommen, kommen, dann ist sozusagen Schluss. Deswegen kriegt man vielleicht auch große Mehrheiten dafür, dass die Kommunen in der Finanzierung und in ihren Rechten gestärkt werden. Der Städtetag ist ja sowieso mit den Kommunen nicht so verbunden, aber der, der Landkreis, das sind alles private Vereine. Die haben kein Anhörungsrecht im Bundestag oder geschweige denn, dass sie sozusagen irgendwie mal sagen dürfen, das betrifft uns und deswegen stimmen wir nicht zu und geben das in den Vermittlungsausschuss. Okay. Also das finde ich ein wichtiger Punkt. Wir haben jetzt auch stark gemacht. Man muss darüber sprechen, wer organisiert das und wie organisiert man das als Gesamtgesellschaft auf deutscher, bundesdeutscher Ebene dann. Bevor wir dazu kommen, ob nicht die Berliner jetzt eher aus Land ziehen. Und nochmal die Frage, die Sie aufgeworfen haben, stellen, ob man nicht die Siedlungsstruktur sich ändern muss und sozusagen Verkehrsvermeidung etc. Würde ich gerne nochmal auf den Punkt kommen, zum Baggersee fahren. Da würde ich auch sagen, das macht man vielleicht nicht mal mit einem Linienbus, wenn das sozusagen drei Kilometer in den Wald geht. Und Plusbus, die Frage, ja, dafür muss ich zwei Kilometer zur Haltestelle kommen. Ähm denn das Konzept vom Plusbus ist ja gerade, dass er möglichst die direkte Strecke nimmt und nicht die Schleifen durch die, durch die Dörfer. Das heißt, es ist ja irgendwie so fast die logische Konsequenz, dass man zwar im Plusbus schnell fährt, aber man erstmal zum Plusbus hinkommen muss. Zum, zum Plusbus muss der ringförmige oder wie Sie sagten, der kreisförmige Verkehr organisiert werden. Das wird aber vergessen, der wird eher gekappt. Also es wird nur mhm. der sternförmige Verkehr tatsächlich organisiert, mhm. der also vergleichsweise mit dem, was wir vorher hatten, auch halbwegs zufriedenstellend ist, dieser stündliche Verkehr. Mhm. 20 Minuten wäre natürlich viel besser, wenn er Anschluss an die S-Bahn hätte, aber dass der ringförmige Verkehr vergessen wird, das ist dem geschuldet, dass man denkt, ja, lauf doch. Also dies, das ist einfach dieses Denken in den Behörden, die das ja kreisweit organisieren. Das ist da einfach so. Die sagen es einfach, ganz aber, frech. Aber nur, ich, ich bin jetzt mal der Anwalt der, der bösen Behörden. Äh, ist es nicht so, dass ich sonst nicht finanziert kriege? Also wenn ich einerseits den Plusbus auf einem recht guten Takt fahren lasse, und in jede Richtung noch zwei Kilometer das Dorf anschließen muss, muss ich da nicht darauf gehen, dass ich entweder zum Beispiel ein Leihrad mache oder dass ich es tatsächlich anders organisiere, eben nicht Nein, mit Bussen, sondern mit. Dazu muss es halt einen mentalen Wechsel geben. Mhm. Also die, diese, diese Verkehre werden ja organisiert, privat. Mhm. Aber da eben zu erkennen, dass man diese private Organisation eben auf eine, auf eine öffentlich organisierte umswitchen muss, mhm. das ist ja gar nicht vorhanden, mhm. dieses Denken darüber. Und das muss, muss, muss hergestellt werden im Grunde genommen. Okay. Dass, dass diese, diese Verkehre, die vorhanden sind, dass die aber in die öffentliche Hand gehören, im Grunde genommen. Absolut. Nur dann die Frage, wie organisiert man das? Also wahrscheinlich nicht mit dem großen Linienbus, wo nee. 60 Leute rennen. Nee, auf keinen Fall. Also sondern womit, sozusagen? Mit vw und Also es gibt, also das wollte ich dann auch noch mal sagen, mhm. es ist auch ganz erheblich entscheidend, wer nicht organisiert, sondern wer, wer, führt die, wer führt diesen Verkehr überhaupt durch. Wir haben hier im Landkreis zwei Busgesellschaften, die das machen. Das ist einmal mhm. die Bahnnehmer-Busgesellschaft, die eher den Norden bedient. Und im Süden bei euch ist es eher Mobus. Mobus ist ein international operierender Konzern. und Man merkt sofort den Unterschied. Der BGG mhm. hat kleine VW-Busse, die ringförmig zweistündige hier bedienen, während Mobus sich überhaupt keine Gedanken darüber macht. Mhm. Wenn man da anruft und ähm, einen, Ruf, einen Rufbus organisiert, dann lernt man irgendwo in Zwickau, die zwar ja. auch bemüht sind die einzelnen äh, Mitarbeiterinnen da, aber die keine Ahnung haben von der, von der Situation vor Ort. Also man muss gucken, dass man Busgesellschaften bekommt, die lokal vor Ort sind und nicht eben, guckt, also international vielleicht ein bisschen billiger oder so. Mhm. Vorher der Anbieter war mit der deutschen Bahn verbunden, das war auch nicht der, den wir eigentlich brauchen. Und wenn man sich am BBG oder am Oztar Mittelmarkt, die Busgesellschaft, ich komme nicht auf den Namen, die sind auch mit dem Plusbus und die organisieren das Also das ist ganz wesentlich, dass man die, diejenigen, die den Verkehr anbieten, auch regional äh, äh, ansiedelt. Okay. Mhm. Ähm, ich frage, also das nicht, dass ich dann die Last auf die Gemeinden äh, verlagern wollen würde, aber ähm, es gibt ja äh, sowas wie Gemeindehelfer. Mhm. Und äh, ob man dann nicht einfach an jedem Ort, äh, sozusagen, wenn sowieso der Plusbus nur einmal pro Stunde fährt, dann eine Person äh, auf irgendeine Art und Weise, bezahlterweise dafür zuständig ist, bei der kann man anrufen, wenn man diesen Plusbus erreichen möchte und die äh, geht dann, fährt dann diese Wege. Also das wären sozusagen... Dann ja auch persönliche ähm, mhm. Aufgaben, die geht mhm. nicht äh, organisatorisch. Nein, das das rechtlich nicht. Das ist, was, was Sie sagten, ist das, was das Problem ist, wir haben ein paar und äh, da ist uns allen völlig unabhängig davon, äh, dass wir die Gelder als Kommunen, als äh, Gemeinden nicht vor Ort haben. Deswegen, was Sie sagt, ist ein ganz natürlicher Punkt. Wir brauchen den, wir sagen hier vor Ort ja den Flächenfaktor dazu, dass wir überhaupt erstmal wieder in die Lage kommen, bestimmte Verkehre zu organisieren. also dass wir überhaupt erstmal in die Lage kommen, Radwege wieder zu bauen. Die Grundstücke sind da. Die Grundstücke sind die Bilder. Ich habe gerade in, äh, an der Küste oben sehr schöne Bild gesehen, da war einfach ein Grünstreifen, nach aus dem aussehen. Hm. Aber die Frage ist ja, also, ich meine, wenn wir jetzt irgendwie hier drüber sprechen, loszudenken, ne? also in einer Stadt wie Berlin geht das ja, da hast du jetzt irgendwie dann den Berg mich angeschlossen an die BVG, die dann da eben auch äh, dann Taxis. Äh, der aber nicht in, in den Außenbezirken fährt, weil dann dazu wenig genau, ist. Genau, aber ich meine, warum nicht sowas dann auch hier? Ne? Und das ist ja jetzt sozusagen schon auch angeschlossen an ein Verkehrssystem. Es muss einfach dafür Geld investiert werden. Und wenn, äh, warum dann nicht eben auch die Leute, daneben, die sowieso schon vor Ort irgendwie engagiert sind, äh, auch andere arbeiten viel gemeinsam. Ist nur ein, ein Beispiel, aber äh, das finde ich muss dann auch äh, im ländlichen Raum äh, möglich sein. Dass sowas da auch das wäre ja auch, weil Sie sagen, äh, nicht genug Fahrgäste. Das könnte man natürlich auch sehr stark subventionieren. Oder, dafür könnte man sich entscheiden, dafür viel Geld auszugeben. Oder? Ja. Äh, Sie haben es ja völlig richtig dargestellt. Die Kosten entstehen. Die Verkehre sind da. Hm. Wir haben eher, das, äh, wir wollen ja praktisch den Gesamtverkehr, Autoverkehr insgesamt ganz stark reduzieren. Wenn wir die Pariser Klimaabkommen einhalten wollen, wir haben sowieso in einem Maßstab, der viel krasser ist. Aber im Moment haben wir sozusagen diese Verkehre und, unsere, und die Kosten entstehen. Die sind nur ungleich und ungerecht verteilt. Mhm. Und sie führen dazu, dass die Leute ein Auto vorhalten und dann auch wann anders fahren, wenn sie nicht gerade jemanden bringen oder holen müssen, sondern die ganze Zeit. Mhm. Das verstärkt sozusagen diesen Verkehr enorm. Das heißt also, wenn wir uns immer nur auf die Mikrokosten der kommunalen Haushalte fixieren, lösen wir das Problem nicht. Sondern wir müssen sagen, die Kosten sind da, die sind gesellschaftlich und sind auch durch die ökologischen Kosten da. Und wir müssen jetzt praktisch das Geld so umverteilen, dass daraus ein sinnvoller und dann am Ende ökologischer Verkehr entsteht. Und ähm, da ist auch klar, dass die gesetzlichen Vorgaben nicht ausreichen. Völlig. Ähm, wir, sind, wir kommen praktisch aus der Autogesellschaft. Wir sind praktisch Deutschland mit unseren vielen Autoproduzenten. Ein, ähm, ähm, durch den Autoverkehr, ähm, eine durch den Autoverkehr geformte Gesellschaft. Mhm. Und das ist auch ganz stark in den gesetzlichen ähm, Grundlagen vorhanden. Aber wenn wir das nicht sprengen, dann rasen wir sozusagen mit dieser, in dieser Verformung ähm, in den Abgrund. Und ähm, insofern müssen wir diese Vorgaben unbedingt ähm, adressieren, müssen sagen, weg damit, was hilft das? Das ist ganz schön. Ich habe das Gefühl, hier steht sich ein kleiner Mini-Konsens raus. Mehr Flexibilisierung beim Personenförderungsgesetz und mehr Geld, sei es für einen Rufbus oder einen Bergkönig, wie man es dann nennt. Ich würde zum Bergkönig gerne auf <lacht> kritischer. Das ist ja okay. Okay. ein Mercedes-kofinanziertes Projekt und die AB hat nicht wie bei Ihnen ähm, oder zu wenig kostet, sondern 52 Millionen Euro. Ähm, Jetzt und kannibalisierte kann Taxiverkehr. Kann, kannibalisierte, <lacht> das ist der Taxiverkehr. Entschuldigung, das habe ich mich sozusagen reingedrängt. Aber der Taxiverkehr ist öffentlicher Verkehr. Das muss mhm. uns klar sein. Und wir könnten durchaus sagen, dass es kein, weil Taxis kein Privatverkehr ist und wir subventionieren das für bestimmte Zwecke oder geben jedem eine Handvoll Gutscheine aus. Und dann wird eben das hier vor Ort positionierte Taxi gerufen und dann braucht der entsprechende Haushalt kein Auto. Weil er mhm. immer weiß, dass er jederzeit innerhalb von fünf oder acht Minuten sein Taxi kriegt und dann nach Strausberg gefahren wird oder wo auch immer. Stichwort das Tarif- und Beförderungspflicht bei Taxen. Da hat er, der Co-Autor das schöne Buch geschrieben, Berlin Taxi Stadt. Also in Berlin nur noch Taxis unterwegs sein zu lassen, die Preise zu senken. Also mhm. mit sehr vielen Vorteilen, ich weiß gar nicht, das Buch ist untergegangen. Das wird gar nicht mehr diskutiert, diese... Diese These von Winfried. Dass Sie das kennen. Ja. Ja, ja, bin ja, gewesen. Ja, ja, ich würde noch mal gerne auf die lokale Ebene eingehen. Also was wichtig ist, ist auf jeden Fall, dass Kümmerer oder Kümmererinnen vor Ort sind. Also das Mobilitätsmanagement wirklich runtergebrochen wird, bis auf die kommunale Ebene, bis auf die dörfliche Ebene. Also da steckt, ja, die Strukturen stecken da größtenteils noch in den Kinderschuhen. Aber es gibt gute Beispiele aus NRW, da gibt es dieses Netzwerk Mobilität, es gibt auch in Hessen ähm, Strukturen, die Mobilitätsmanagement anbieten, dass wirklich Menschen beispielsweise vom, äh, vom Land eingestellt werden, die sich mit der lokalen äh, Situation auseinandersetzen und dann halt individuelle Lösungen erarbeiten. Und da finde ich das halt besonders gut, wenn auch Bürgerinnen und Bürger, äh, Bürger eingebunden werden, die eben schon Ideen haben oder die zum Teil auch ähm, ja, aus aus eigenem Antrieb diese Mobilitätsalternativen dann halt schon bieten, weil ich denke, es ist halt besonders wichtig, dass diese Verkehre halt in die öffentliche Hand kommen, weil ich denke, dass sich dann, ähm, ja, also so, ich meine, das Engagement ist super, weil ich meine, es gibt halt, es gibt halt bis auf den MIV, also den motorisierten Verkehr, dann halt keinen äh, kein anderen Verkehr, der halt eben auch diese kleinsten Dörfer anbietet, äh, andient und ähm, da denke ich, ähm, Stellen da oder stemmen da halt die Bürgerinnen und Bürger schon eine sehr wichtige Aufgabe. Wichtig ist halt nur, dass den Kommunen halt klar werden muss, dass das halt ähm, ja eine öffentliche Aufgabe sein sollte und dass man halt diese Verantwortung für diese Verkehre eigentlich nicht auf die Bürgerinnen und Bürger absetzen sollte, weil die machen das ja eigentlich nur ehrenamtlich, die machen das aus eigenem Antrieb und kriegen dafür kein Geld. Aber eigentlich sollten die Kommunen dafür verantwortlich sein, die natürlich mhm. nicht im Stich gelassen werden dürfen, sondern halt dann auch von den Ländern und dem Bund dann eben mitfinanziert werden. wir ein bisschen bei den Stichwort Notlösung, was Sie ganz am Anfang gleich ketzerisch in den Raum Notwehr, hatten. Ja, wir handeln aus Notwehr. Also wir, kriegen, also wir kriegen dafür nicht nur kein Geld, sondern Sie bezahlen sogar dafür. Ja. Genau. genau. Aber das, das ist ja auch Wert, den man heben kann, im ja. Grunde genommen. Ja. Ja. Also so, als Planer. Also ich mein, da ist ja auch viel Potenzial da, also wir haben die Leute ja hier, die sich halt mit der Situation auskennen. Mhm. Warum, warum soll man den Leuten denn nicht Geld geben, damit sie das halt eben in einem professionellen Rahmen machen? Liberalisierung des Personenförderungsgesetzes. Mhm. Äh, jetzt will äh, ich nicht gerne noch zum Baggersee kommen, weil ich das so schön kann. <lacht> äh, ähm, <lacht> äh, konstruieren wir einen Baggersee, der weg liegt, von allem, mitten im Wald. Ähm, wie kommt da jemand hin, der eben aufs Auto verzichtet, weil das wollten wir ja, dass die Leute, also wir hatten ja jetzt mal die Promisse gesetzt, die sollten zumindest vielleicht aufs zweite oder dritte Auto verzichten, äh, das heißt, brauchen wir dann Leihautos, brauchen wir Leihfahrräder, E-Bikes, äh, wir haben jetzt so ein bisschen über, ich sag mal, Ridesharing genannt, äh, gesprochen, aber noch nicht so sehr über äh, das äh, Leihen von, von Fahrzeugen, brauchen wir auch das auf dem Land? Also, ansehen, mir, das würde total angenommen werden. Mhm. Also grundsätzlich ja. Ja, das mit den Leihautos, keine Ahnung. Also das ist schon jetzt ein sehr hohes Gut. Also ich finde die Idee mit den Radwegen aber gut. Dass ich kann es sagen, weil ich bin noch dazu in der Lage, Fahrrad zu fahren. Mhm. Ähm, Radwege brauchen wir mehr wie diesen schönen hier in der Strausberg. Da hast du ja völlig recht. Ähm, die Wege sind auch da, also als Feldwege. Aber wenn man die dann asphaltiert, dann sind sie dann schnell auch wieder Quadrennstrecken. Also da kommen dann plötzlich andere Probleme. Also es kommen dann Kollisionen entstehen da drin. Also auf jeden Fall muss das Rad mehr, mehr, mehr noch in, mit in den Fokus kommen. Das ist mir durch meine Geschichte auch klar geworden. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, es gibt ja eine Million ähm, Kilometer ähm, landwirtschaftliche Wege und Feldwege. Also wir haben nicht nur äh, sozusagen das, das Netz von den 13.000 Autobahnkilometern und dann die ähm, mehreren hunderttausend Straße, sozusagen Land- und Kreisstraßen, sondern das haben wir auch noch. Insofern bin ich jetzt nicht dafür, dass wir noch wahnsinnig viel mehr asphaltieren, um Radwege zu machen, sondern die Wege sind da, die müssen nur dem Radverkehr gewidmet werden und die anderen dürfen dann da nicht mehr fahren. Das wäre das Entscheidende. Klar, so ein, so ein Weg muss dann, wenn der Radverkehr dann wollte, auch ein bisschen gewartet und so weiter werden. Mhm. Dann, das ist mit der mitten verbunden, dass man dann auch die Pflicht hat, dort ähm, praktisch Verkehrssicherheit ähm, zu gewährleisten. Mhm. Wer dann da sein. die Verantwortung hat. Die Aber was machen. den Baggersee oder hier ist es ja wahrscheinlich dann eher ein eiszeitlicher See. Ja. Ähm, Sorry, kommen wir aus dem Rest. <lacht> ja. Ähm, ja. Ähm, betrifft. Da ist es einfach so, natürlich gibt es äh, Freizeitverkehr und es gibt auch Tourismus. Und ähm, das sind genauso Ziele, die ihre Berechtigung haben mhm. und die ähm, erschlossen werden müssen. Wir können, dürfen nicht nur sagen, ähm, eine Firma und Berufsverkehr hat eine Berechtigung und Freizeitverkehr muss man gucken. Da ist dann, bekommt dann das Auto wieder eine neue Berechtigung. Ähm, das geht nicht, sondern diese Dinge müssen auch so erschlossen werden. Ähm, wenn man praktisch diesen Freizeitwert allgemeiner hat, öffentlich sind aber sehr sind. die Leute in dem schlechten Sommer vielleicht nur 10 Mal Jahr oder 5 Mal ja. Also das ist ja dann doch die Frage, braucht man da nicht dann eben was flexibleres? Weil da kein Bus fährt. Ja. Oder, oder kein Minibus oder kein Rufbus ja. oder man nicht mit dem Fahrrad hinfahren kann. Ja, aber man kann mit dem Fahrrad hinfahren, sonst okay. ist es praktisch also, also Wir dürfen noch nichts konstruieren, was es nicht gibt. Touristische Ziele. Müssen, muss man verkehrlich erschließen, muss man sich Gedanken machen, wenn man das fördern will, dass die Leute da mehr hinfahren, dann wird man auch den entsprechenden Verkehr dazu einrichten. Sie wollten noch was sagen, sorry. Ja. Ja. ja, also ich denke schon, dass es wichtig ist, das auch als Fahrradwege zu definieren, sei es jetzt asphaltiert oder nicht, weil Landwirte jetzt nicht dafür bekannt sind, dass sie gerne ihre Wege freigeben für Leute, die dort verbringen wollen, ähm, und die müssen dann tatsächlich auch zugänglich sein. Also da müssen dann äh, Bäume weggeräumt werden, wenn die dann umfallen. Die so, ne? müssen und, auch gut ausgeschildert sein. Genau. Und äh, abgesehen davon äh, ist es auch eine Herausforderung, jetzt äh, äh, eben die Leute, die hier leben, äh, die, sagen wir mal, keine, keine Stadtsozialisation haben, äh, überhaupt erst dafür zu interessieren, mit dem Fahrrad zu fahren. Weil meine Erfahrung ist, dass hier, selbst wenn man den Nachbarn, Drahtwasser weiter besucht, dass man den dem Auto besucht. Das äh, mhm. ist einfach so eingebrannt. und äh, also Wenn, so wenn, mit wenn ich mal so die mal zur Kiefer gefahren habe, mit dem Fahrrad auf den Dorf äh, durch den Wald, und mir alle angucken und so, boah, ist euer Auto kaputt. Also, es ist wirklich ähm, mhm. eigentlich undenkbar, hier mit dem Fahrrad irgendwo hinzufahren. Und äh, insofern gehe ich eigentlich nicht mit, mit <lacht> einer Forderung nach. Verkehrs äh, Verkehrserziehung. <lacht> äh, wahrscheinlich müsste man da in den Schulen anfangen, weil äh, also es geht einfach so weit diese, diese Identifikation mit dem Auto, dass es äh, also da kann man viele tolle Radwege äh, machen und irgendwie äh, Nahverkehr organisieren und so, aber damit steht immer noch die sehr enge Verbundenheit mit dem Auto. Andere Lösungen teurer machen. Über die haben wir nicht gesprochen. Das ist eigentlich auch. Wir haben nur über äh, Angeb Angebote gesprochen, nicht über, äh, über die, die, die, den anderen Weg, sage ich jetzt mal. Sprit teurer machen ist ja immer so ein bisschen das Problem. Also man macht ja nicht das eine Verkehrssystem besser, indem man das andere schlechter macht. Also mhm. ähm, klar, also ich meine, den, den, den Sprit teurer zu machen wäre eine Methode. Aber ich denke, es ist halt besonders wichtig, äh, den Umweltverbund zu fördern. Das ist eben der Fußradverkehr und der öffentliche Verkehr. Und, ähm, ich denke, was halt bei vielen Menschen auch noch gar nicht so angekommen ist oder vielleicht jetzt erst so langsam ankommt, ist die Multimodalität. Also ich könnte ja theoretisch auch, wenn jetzt der Bus die Möglichkeit dazu bietet, was halt auch noch nicht so der Fall ist, mein Fahrrad im Bus mitnehmen oder halt auf den Busanhänger setzen. Also es gibt halt gerade in den Regionen, die halt touristisch dann eher erschlossen sind auf, ja einige Busbetriebe, die eben diesen Service anbieten teilweise auch von den, von den Landkreisen dann in den Ausschreibungen gefordert wird, dass eben diese Anhänger mitgeführt werden oder diese Träger, also die Busse, die haben dann hinten am Heck dann eben so einen Träger, äh, wo ich dann mal zwei, drei Fahrräder draufladen kann oder eben große Mehrzweckabteile, wo ich dann eben mein Fahrrad mitnehmen kann. Und dann halt eben von der nächsten Bushaltestelle bis zum Wartesee dann äh, mit dem Fahrrad fahre. Mhm. Jetzt habe ich den großen Fehler gemacht, das große Thema äh wie müssen sich Siedlungsstrukturen ändern, ans Ende zu packen, sodass wir jetzt keine Zeit mehr dafür haben, äh, so wirklich. Ähm, aber äh, da gab es, hatte ich auch das Gefühl, einen gewissen Konsens hier, oder? Dass man äh, lokale Zentren schaffen muss, wo, äh, wo man äh, eben vor Ort zum Arzt gehen kann, wo man vor Ort einkaufen kann, wo man vor Ort arbeiten kann, dass man eben Wege vermeidet. Ne? Es gibt hier auch solche Projekte. Also es gibt äh, beispielsweise äh, mit, äh, mit Dorf, das ist, ähm, das ist ein Projekt aus, aus NRW, aber in, Sch in Schleswig-Holstein gibt es auch diesen Markttreff, Also das sind halt kleine Lebensmittelmärkte, mhm. die, äh, die vom Land mitfinanziert werden. Also jetzt nicht die laufenden Kosten, aber zumindest halt die, äh, die Initiierung dieser Läden, also dass dann praktisch äh, die Läden umgebaut werden können oder gewisse äh, Läden gebaut werden können. Das wird eben vom Land Schleswig-Holstein von der EU mitfinanziert und den laufenden Betrieb decken diese Läden dann eben ab durch den Lebensmittelverkauf. Aber das ist dann auch sozusagen Lebensmittelpunkt für das Dorf, weil das eben nicht nur Lebensmittel anbietet, sondern halt auch ergänzende Dienstleistungen, wie zum Beispiel auch manchmal ist dann auch ein Geldautomat dabei. Manchmal ist halt dann auch noch ein Allgemeinmediziner oder Medizinerin dabei oder manchmal ist dann halt auch ein kleines Café dabei, wo sich dann die Dorfbevölkerung treffen kann. Also, dass ich dann einfach ähm, so ein Lebensmittelpunkt schaffe, wo die Bevölkerung zusammenkommt und dann halt so die grundlegenden Bedürfnisse befriedigen kann. Und so vermeide ich dann auch Verkehr. Also, mhm. äh, wie Herr Wassmann das auch schon sagte, äh, äh, vermeiden, verlagern, verbessern. Und da wären wir ja dann praktisch bei der ersten Stufe, dass ich dann, also ich sage ja eigentlich immer so, äh, der beste Verkehr ist eigentlich derjenige, der halt überhaupt gar nicht entsteht. Also, mhm. dass ich halt trotzdem mobil bin. Also ich meine, es gibt ja auch nochmal diesen Unterschied zwischen Mobilität und Verkehr. Verkehr ist ja eigentlich nur das, ist ja eigentlich nur das, was ich messen kann, ist eben halt nur diese. Äh, die... Die, die Umsetzung der Aktivität, aber Mobilität heißt ja, dass ich, äh, dass ich Gelegenheiten im Raum habe, die ich wahrnehmen kann, dass ich meine Bedürfnisse befriedigen kann, dass ich eben den Laden um die Ecke habe oder die Schule oder ähm, die Kita um die Ecke und halt eben nicht lange Wege, also nicht viel Aufwand habe, um diese Wege eben zurückzulegen. Mhm. Und ähm, ja, da sind solche Projekte aus Schleswig-Holstein oder Nordrhein-Westfalen. Jetzt habe ich das gesagt, geht, Sie haben es auch in Brandenburg. Dann erzählen wir also, Das sind so ein paar Sachen jetzt. Stichwort äh, Leitfaktor. Wir, wir, haben, nee, wir haben jetzt nur noch Zeit für äh, nur noch für diesen Punkt. Also wir haben in Brandenburg haben wir die Mittelzentren, mhm. wir haben in Brandenburg die GSPs, die Grundfunkunärten Schwerpunktsorte, die sind da, die werden sogar finanziell gefördert. Der Fehler äh, aus, der alten, aus dem alten Lab ist, dass die keine nachweisbare Umlandfunktion erbringen müssen. Also sie können die Gelder auch für sich selber für den Sekt verwenden. Und das ist einer der, der äh, Fehler, die da in den ganzen System noch so in der Steckung, wo man nicht so behaupten kann, dass es mal raus ist. Und das Problem Radmitnahme ist einfach, unsere Nahverkehrsmittel sind zu voll, die Räder passen teilweise gar nicht mehr rein. Mhm. Das ist ein Fakt. Aber Anhänger, da kann man ja auch, das kann man ja skalieren, würde ich jetzt mal sagen, sozusagen in Neusprech. Wenn ein Anhänger auf dem Zug macht sich recht schlecht. Im Zug? Wir waren ja gerade beim, ja, beim Bus, oder? Naja, beim Bus... Wenn, ich glaube, oh, ein Anhänger, wenn äh, unsere Brüssel ein Anhänger hier das, ein, das sieht man in touristischen Bereichen, aber ansonsten ist das auch eine ganz besondere Ausnahme. Der BWG hat es tatsächlich, aber auch nur am Wochenende, und hat es angeboten. Ich weiß gar nicht, ob die es noch weitermachen. Also die hatten es mal. Hier. Ja, die hatten es weiter. Also, ein ein ja. Da klappt vorne so eine Art Gabelstapel runter, ähm, vorne <lacht> vor der Scheibe und dann werden zack, zack, zack, die Räder draufgepackt und dann fährt man weiter. Ja, und ich meine, ähm, Angebot schafft auch Nachfrage. Also, wenn, wenn die Leute halt sehen, dass halt sowas gemacht wird, dann kommen auch viele mehr Leute mit ihren eigenen Rädern an. Also, ich wäre da gar nicht so pessimistisch. Also, ich glaube, Bedarf ist da auf jeden Fall da. Und wenn es angeboten wird, wird es auch genutzt. Also, das sieht okay. man mein, ja generell beim, beim Verkehr auch. Ich meine, wer Straßen sieht, der wird Verkehr ernten. Warum soll das denn eigentlich beim öffentlichen Verkehr nicht so sein und bei den Fahrradanhängern genauso? Okay. Und wer. wer ähm äh, Kollektive mit gutem Internet äh, äh, seht wird der Homeoffice ernten. Jetzt, ich würde gerne noch mal zur Siedlungsstruktur. <lacht> ich ich glaube, es verändert sich auf jeden Fall. Also ich glaube, es wird nicht dieses Verkehrsproblem lösen oder vollkommen verlagern. Das, dieser Berufsverkehr, der wird, ich meine, das ist mhm. auch nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, die äh, dieses Privileg haben, äh, glaube ich, so arbeiten zu können, dass sie flexibler sind. Aber ich glaube, man sieht schon auch bei Projekten wie Prediko oder sowas, es, sind, es wird zumindest weniger, es ist nicht mehr, keiner hat Lust jeden Tag nach Berlin reinzufahren. Mhm. Also ich glaube, viele denken darüber nach, eben es reicht ja, wenn ich das zweimal die Woche oder sowas mache und äh, dabei noch meine Erledigungen mache und den Rest kann ich von zu Hause. Also klar, es ist eine Tendenz und die ist da und der Breitbandausbau fängt ja jetzt auch so langsam <lacht> an. Aber ähm, ich glaube, es ist trotzdem immer nur der ein Teil... Teil dessen, was, äh, ja, Teil der Lösung kleiner. Mhm. Ja, die ähm, Zahl der Sie Wege, das, das, das, ja. das möchte ich nicht. <lacht> äh, <lacht> ähm, die Zahl der Wege, die man, die, die Ziele, die man sozusagen ähm, erreichen möchte, die ist ja im Grunde genommen konstant geblieben, seit ähm, 50, seit 70 Jahren. Mhm nur die Wege länge hat meinen, sich die jeder einzelne Ja Mensch. genau ich muss zu Bäcker ich möchte in Urlaub ich möchte sozusagen zu meiner mhm. Arbeit und einkaufen diese äh, Dinge ähm, aber die Wege länge hat sich etwa verzwölffacht mhm. in den letzten 55 Jahren auch Winfried Wolf der das ausgearbeitet hat schon so mhm. und jetzt ähm, geht es den, um, um die Siedlungsstruktur die natürlich maßgeblich dafür verantwortlich ist dass diese Verzwölffachung wieder zusammenschnurrt und mhm. für jemals wieder auf das auf die 100 Prozent von damals, von den 1.200 Prozent kommen, das, das wissen wir nicht. Aber da, das ist unbedingt ein ganz wichtiges Ziel. Wir dürfen nicht mehr einfach sagen, es ist ganz egal, wer wo wohnt und arbeitet. Wir lassen zu, dass Tesla irgendwo in der Pampa ist und schaffen einen riesigen Verkehrring zu Und da ist nichts, kein öffentlicher Verkehr. die nächste Takt ist sozusagen irgendwie sechs Kilometer weiter. Ähm, der darf sozusagen da sein, seine, seine Genehmigung gar nicht kriegen, wenn es keinen adäquaten Anschluss an den öffentlichen Verkehr gibt. Also diese Zersiedlung von Arbeit und Wohnen, dem müssen wir auch steuern, entgegenwirken. Und da komme ich noch zu, so zu, zu zwei sozusagen Polen. Wir haben es im Verkehr im Gegensatz zu anderen Bereichen mit etwas zu tun. Ähm, da darf geplant werden. Verkehrsplanung ist ein Begriff, der ist relativ gesellschaftlich akzeptiert, ohne dass jemand auf den Gedanken kommt, das ist ja Planwirtschaft, ähm, da so, so weit vorauszudenken, fünf oder 15 Jahre. Ähm, das ist im Verkehr ähm, allen klar, dass man das machen muss. Man muss vorausdenken, wann irgendwo was fährt. Man richtet die Buslinie von vornherein ein und am Anfang sind noch nicht viel drin und dann ähm, füllt sich das. Ähm, oder auch Straßenbahnverkehre, die sich ab 15.000 Einwohnern in den Mittelzentren durchaus lohnen und dann weit rausfahren können, auch dann bis in einen Ort, der nur 5.000 hat. Also das ist praktisch Siedlungspolitik, die wir machen können und die wir vorausmachen. Und wenn wir jetzt den anderen, den noch größeren Plan da dran halten, den die Weltgemeinschaft, sag ich mal, mit dem Pariser Klimaabkommen gemacht hat, das ist ein Plan. Das ist ein ganz ehrgeiziges Ziel der Konversion, der ähm, Wirtschaft und Gesellschaft zu sagen, wir werden keine Emissionen mehr haben, ähm, Treibhausgasemissionen ähm, bis 2050 und 1,5 Grad sie einhalten. Das heißt also, darauf hinzuarbeiten, das muss man im Voraus machen und man muss die Mittel dafür einsetzen, die man hat. Und auch da können wir guten ähm, ähm, Mutes sein, denn wir haben enorme Mittel. Ähm, 45 Prozent unserer Volkswirtschaft in Deutschland und in den anderen Nachbarstaaten ist ähnlich werden, sind äh, praktisch erhoben über Steuern, Gebühren, Abgaben etc. Pp. Das ist unsere etwa entspricht etwa unserer Staatsquote. Nur werden bedauerlicherweise, ähm, also wir könnten praktisch, ähm, wenn wir jetzt mal Materialkosten absehen, könnten wir 45% Prozent der Erwerbsbevölkerung zum Durchschnittslohn beschäftigen. Die könnten alle Busfahrer, und Straßenbahnfahrer und, ähm, und ähm, Leute sein, die sozusagen die Soft Skills im Verkehr, also Verkehrserziehung finde ich ein bisschen streng, weil das Beispiel funktioniert ja anders. Es gibt Erhebungen, wo man, den Leuten, wo man die Leute befragt, diese Strecke, wie seid ihr die gefahren, wie sind sie die gefahren mit dem Auto? Und da gibt es 10% dieser Verkehre. Manchmal, wenn man es kann, was muss, dann ist es klar, da muss man im Auto fahren, wenn es keine Alternative gibt. Aber 10% dieser Verkehre sind gleichwertig zu Fuß oder mit dem Auto. Die Leute sagen, für mich ist es eigentlich egal. Manchmal mache ich es so, manchmal so. Die können sofort verlagert werden. Und dann kommen nochmal 15 Prozent, ähm, die auch relativ leicht verlagert werden können, dann aufs Fahrrad. Und die Leute wollen das auch, wenn man sozusagen ihnen dann ähm, nahelegt, das geht und ähm, die Entfernung sind kurz. Also Dafür könnte man auch 1000 Leute einstellen in einem ja, Landkreis, gut. sage ich mal überspitzt. Ich ähm, das heißt also, die Mittel sind da. Diese 45 Prozent, die wir haben, verwenden wir allerdings eben nur für etwa 15 Prozent im öffentlichen Bereich. Und den Rest geben wir dann aus an Firmen, die irgendwas machen, die sozusagen die Busse ähm, nicht so fahren lassen, wie wir wollen. Ähm, und da müssen wir, denke ich, ähm, die Steuerung wieder übernehmen, und müssen sagen, wir geben, das Geld wird ohnehin von uns erhoben, und es geht um unsere Bedarfe, es ist unsere Daseinsvorsorge und wir müssen es dahingehend steuern, dass es auch dann den öffentlichen Interessen der öffentlichen Daseinsvorsorge und dem öffentlichen Verkehr dient und letzten Endes dem übergreifenden Ziel sogar ähm, der äh, Wahrung der Menschheit ähm, ähm, durch Einhaltung der Pariser Klimaziele. Vielen Dank. uns fehlt jetzt ein bisschen die Zeit, um diese Fragen auch noch <lacht> zu diskutieren. Äh, ich halte immer fest, äh, Flapsig, wir brauchen einen Plan. Äh, und äh, wir haben aber auch ein paar konkrete Punkte genannt. Äh, äh, wir brauchen bessere Busverbindungen. Wir müssen gucken, dass wir den letzten Meter organisieren oder die letzten zwei Kilometer. Und äh, dafür brauchen wir wohl eine größere Flexibilisierung. Äh, denn mit dem gegenwärtigen Personenbeförderungsgesetz wird es schwierig. Das ist so, was ich jetzt mal mitnehmen würde. Und natürlich, wir wollen eine andere Siedlungsstruktur, damit die Wege wieder kürzer werden. Und äh, eine andere Art des Wirtschaften und Lebens auf dem Land. Äh, das wäre jetzt so meine Quintessenz. Ich danke Ihnen nochmal allen sehr. Ich hoffe, es hat auch Ihnen allen Spaß gemacht, natürlich vor allem. Äh, Sie sind die, die ich sehe. Und äh, ich hoffe, es, aber, es hat auch allen, die zugucken, äh, Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, yeah.